Hast so ein bisschen den Begriff Wetterfotografie geprägt? Tatsächlich wollte ich gar nicht unbedingt irgendwie Fotograf sein. Ich glaube, das wollte keiner vermutlich. Irgendwann habe ich dann erkannt: Boah, das ist ja so krass! Ich habe ja so einen großen Vorteil gegenüber normalen Landschaftsfotografen, weil ich. Geht da so ein bisschen die Romantik verloren? <lacht> ich, ich bin absolut kein Romantiker. <lacht> Dieser Podcast wird unterstützt von Nisi Filters. Erhalte jetzt bis zu 10% Rabatt auf deine nächste Bestellung im deutschen Online-Shop mit dem Rabattcode FOCUS-RABATT. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Podcast. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge im Fokus. Und ich bin mega gespannt, Felix, ich denke du auch. <lacht> ja, Erstmal wir herzlich sind... willkommen. Moin Moin. Und äh, ja, wir sind mega gespannt, weil wir heute einen ganz besonderen Gast wieder mit am Start haben, wie jede Folge eigentlich. <lacht> Alle Aber... sind besonders? Ja, natürlich. Aber wir haben heute Deutschlands bekanntesten Wetterfotografen bei uns. Den Begriff hat er übrigens selber geprägt, das steht auf seiner Website, da habe ich früher noch mal recherchiert. <lacht> herzlich willkommen, Bastian, Bastian Werner. <lacht> Uhuh. Moin! Moin, ja, dann äh, danke für die Einladung. Sehr, Ohn sehr gerne, das freut Check. uns, dass das geklappt hat hier. Und äh, du kannst uns hier mal ganz kurz äh, sagen, wo du uns hier hingeführt hast. Es ist wirklich mega kalt, muss man mit dazu sagen. Also wir haben irgendwie gerade so minus 7, minus 8 Grad. Genau. Also, minus acht, ja. ja. Also es kommt darauf an, wo wir also unterhalb der, der Inversion haben wir so minus 7, minus 8 Grad, darüber nur minus 2. Also wenn wir oben im Nebel sind, haben wir Glück, dass es wieder ein bisschen wärmer ist. Oben ist <lacht> im Bayerischen Wald am großen Aber. Und ja, von, von Osten drückt gerade der, der Wind vom Böhmischen Becken hier rüber und der schiebt den Nebel zu uns hier rüber in den Bayerischen Wald. Und das wollen wir erstmal hochfotografieren fotografieren gehen. Sehr schön. irgendwie da hoch, weil die Bäume da oben finde ich einfach mega sexy. Das, ja, das, gut, das können wir machen, aber ich finde, dass wir noch ein bisschen weiter außen gehen sollten, weil die Sonne geht ja noch von uns aus gesehen gerade so ein bisschen weiter hinterm Berg noch auf, damit wir das Licht auch gut da reinbekommen, ja. dann durch die Wolkenlücke. Dass wir nicht direkt da hoch. Genau. Also was problematisch natürlich auch da diesen Lift hinten den dran -Lift, haben. In, ne? ja. also ja, wir müssen auch ein bisschen die auf die Zeit haben. gucken, weil das Licht ist jetzt schon ziemlich gut. Oh, eigentlich. Ja. Das wird noch besser? Da oben, die Sonne erst Horizont steht. So, wir sind gerade dabei, Komposition zu suchen. Hat jetzt doch ein bisschen mehr zugezogen als gedacht, eigentlich, ne? Ja, definitiv. Schwierig. Ja, das, ja, der Tiefdruck-Einfluss war ein bisschen zu groß, deswegen ist er jetzt hochgestiegen. Ah, da kann man aber nichts machen, aber es sieht auf jeden Fall cool aus hier mit dem Raureif. Ah. Das ist auf jeden Fall. Also ein paar Detailshots und so weiter kann man auf jeden Fall machen. Ja, und jetzt kommt ja die so Sonne da hinten auch so ein bisschen durch. Ja, ja die versuche ich gerade noch ein bisschen reinzubringen. Ihr macht gerade so eine ziemlich coole Strahlen da hinten noch ins Tal rein. Ja. Die kriege ich hier ja, gar nicht ja, mit, mit 15 mm krieg die gar nicht mehr ganz drauf. So von der Komposition her. Ja, ja Ich versuche jetzt, wenn hier noch ein bisschen Licht drauf kommt, dann wird der hier halt auf der, weil man die, die Schattenseite vom Berg ja. und wenn da was Licht drauf kommt, dann trifft das hier auf diesen hellen Busch nochmal. Das ist so der, der Plan, dass da nochmal eine so eine Wolkenlücke jetzt gleich kommt. Wie ist so deine Vorgehensweise, wenn du zu so einem Spot kommst? Ich meine, wir sind jetzt hier wirklich querfeld eingelaufen. Ja, das war jetzt auch ein bisschen ungut, wir wollten ja eigentlich auf den Gipfel hochgehen. Ja. Ähm, tatsächlich erstmal am Licht orientieren. Das heißt erstmal gucken, okay, wo wird die Sonne aufgehen, wie steht das mit den Wolkenlücken. Das war jetzt hier ganz wichtig, dass man halt schon, bevor die Sonne halt aufgeht, schon weiß, wo die Hochstrecke, dass man die Komposition halt finden kann. Hier kann man jetzt abschätzen, okay, die Sonne steht hinter den Wolken, wenn jetzt noch eine einzige Lücke kommt, dann habe ich jetzt hier dass das Licht auf da vorne auf, auf meinem Baum. Also du willst also aufpassen, nicht mit dem Stativbein gegen den Baum ja, kommen, ja, ja. <lacht> gleich, wenn ich da dran stößt, hast du mir gleich kein Raureif mehr drauf, also niemals beim Raureif fotografieren den Baum anfassen, sonst ist der nämlich gleich <lacht> wieder nackt. Aber du <lacht> hast, ähm, du orientierst dich so an der Sonne, dass du quasi immer gegen das Licht fotografierst, ne, damit du... Ja, die, die meiste Zeit, ich bin so, so ein richtig typischer Gegenlichtfotograf tatsächlich, ja. Ja. So, wir sind wieder unten, es ähm, war eigentlich eine ganz gute Ausbeute da oben, oder? Muss man, muss man schon sagen, am Anfang dachte ich so ein bisschen, naja, ob das äh, jetzt noch was wird mit dem Wetter und du warst ja selber auch so irgendwie so, ach, scheiße, die Wolken ich ja, ist das eine, gedacht habe. Das in der Wetterfotografie ist das oft so eine, so, eine, so eine Kurve so, du fährst los, dann denkst du, du fährst jetzt auch los, weil es jetzt gerade geiler aussieht auf dem Wetter da, dann fährst du los, dann, dann fährst du irgendwie dann nicht so, guckst du so hoch, so kommt langsam das Licht so rein, so, oh, der Nebel ist doch nicht so cool. Oder bist du enttäuscht, dann gehst du über auf den Berg hoch, weil es doch gut aussieht. Und dann denkst du, wie, das ist doof. Und dann kann dann doch mal das Licht auf einmal heute Morgen. Also ja. zwischendrin war ich echt skeptisch, aber da kam wirklich so so zwei Minuten Licht, kam dann ja. mal durch die Wolke. Und das hat dann ausgereicht, dass das. Zumindest für einen für ein, ein gutes Ja, Wettervorhersage arbeiten. war gut. Mit der Location-Vorhersage müssen wir noch dran arbeiten bei dir. Ja, wir ja. mussten ja ein bisschen selber suchen. Wir haben uns ja erwartet, du zeigst uns das alles und sagst dann hier, stellt mal euer Weitwinkel dahin, macht mal das. Aber genau. wir so, mussten ja selber Auto viel hier arbeiten. mit ne? 16 mm fotografieren und war auf einer Höhe von einem halben Meter. Genau, so haben wir uns das, so, vorgestellt. So haben wir uns das vorgestellt. und ja, Wie das bei so einem Workshop eigentlich. Nicht. Ich musste die ganze Zeit einen, einen Berg hochklettern, ja. und wusste überhaupt nicht wohin. Also, ist ja. ein bisschen blöd. Ich meine, im Endeffekt wollten wir auf den Gipfel. aber Der Nebel war ja vor uns oben auf dem Gipfel, also mussten wir unter dem Gipfel bleiben. Ja. Und dann konnten wir, ja, klar. hatten wir Licht gehabt. Auch nur Spaß. Halt was suchen, <lacht> ja. Nein, wir freuen uns aber auf jeden Fall, dass du hier in unserem Podcast mit dabei bist. Ähm, Nee, du warst ja tatsächlich einer der Ersten, die auf unserer Liste standen, als wir damals unseren Podcast gedanklich entworfen haben, wo wir gesagt haben, den müssen wir mit reinholen, weil du jemand bist, der spezielle Fotografie tatsächlich macht. Es ist nicht einfach nur, in Anführungsstrichen, nur Landschaftsfotografie, sondern es ist halt diese spezielle Form der Landschaftsfotografie, Wetterfotografie, wie du selber sagst. Mhm. Ne? Ich habe auf deiner Webseite gestern Abend nochmal nachgelesen, da hast du ja selber gesagt, du hast so ein bisschen den Begriff Wetterfotografie geprägt. Ja, tatsächlich. Ich darf das jetzt immer so rum erklären. das macht das schon ein bisschen länger. Aber irgendwann war ich ich war der einzige Depp, der auf Instagram Hashtag Wetterfotografie gemacht hat. Keine Sau so wusste, das vor zweieinhalb Jahren oder drei Jahren. Dann habe ich irgendwann gedacht, so, komm, warum tagt er nicht einfach jetzt wieder mal seine, seine Wetterfotos mit Wetterfotografie? es hat der Hashtag mittlerweile fast 90.000 äh, Beiträge zur Wetterfotografie. Ich habe das gemacht, ich habe das, glaube ich, zu vier, fünf Mal meine Story gepostet und gesagt, hey Leute, tag doch einfach mal alle eure Wetterfotos mit Wetterfotografie, und das ist dann einfach so eine, eine andere Angehensweise, beziehungsweise das ist eine Unterform der Landschaftsfotografie, wo ich halt eben einfach sage, okay, das Wetter ist jetzt mein, mein Hauptmotiv oder das hauptgestalterische Mittel von dem, was ich fotografiere. Nicht schlecht. Und wir müssen, eigentlich müssen wir ganz von vorne mal anfangen. Ja. W wann bist du zur Fotografie gekommen und und, und wie kam es überhaupt dazu? Äh, tatsächlich wollte ich gar nicht unbedingt Fotograf werden. Ich glaube, das wollte keiner, vermutlich mal von euch. Also, obwohl, also, ja, doch. Äh, doch. Doch, du wolltest es, okay. Ja. Also, ich kenne das immer so, dass immer die Leute, die ihn ziemlich gut sind, das irgendwie gar nicht eigentlich wollten. Und so war das auch äh, bei mir, ohne dass ich sagen wollte, dass ich sehr gut bin. Ähm, ich habe angefangen mit dem Segelflugschein, weil ich schon immer ein Luftfahrtinteresse hatte. Und. Ich war so begeistert von der Meteorologie, die ich während diesem Segelfliegen kennengelernt habe, dass ich irgendwann eigentlich nur noch im Flugzeug oder im Segelflugzeug die Wolken fotografiert habe, die ganzen Wetterphänomene, weil du warst ja richtig nah dran, das kannst du ja mehr, kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Ganz kurze ja. Zwischenfrage. Du bist selber geflogen und hast dabei fotografiert. Verstehe ich das richtig? Das also, ich auch schön, fahren, ja. Schön wie im Auto, so freihandmäßig, dann so mit dem Handy, Handy am Steuer. So, ne? und dann der, der, Unterschied, der, der Unterschied ist, ich muss keiner Strecke folgen. Dass das, also, das Segelflugzeug getrimmt ist, dann fliegt das einfach geradeaus. Da brauche ich... Wie also so ich dann, Oder wie? Nee, oder? Gar, gar kein Auto. Also das ist wirklich rein ein, ein, ein sage ich mal, perfektioniertes Luftfahrzeug was da, da, hast du so eine kleine Trimklappe, sozusagen, die die Kräfte an dem Segelflugzeug perfekt ausgleichen, und dann fliegst du sozusagen einfach stationär mit 90 oder 100 km geradeaus. So, okay. ja. Das macht das Flugzeug von allein. Also, im Grunde sitzt du im Flugzeug nicht, also der Bloß ist nicht so drin und ist die ganze Zeit im Ausgleich bemüht, sondern ein Segelflugzeug fliegt stabil. Das heißt, wenn Thermik kommt, mhm. das wackelt zwar rum, aber das hält im, insgesamt ist es im die Gleichgewicht, das hält sozusagen die Spur, ja und da kann man zwischendrin auf jeden Fall mal ein Foto machen. Also du kannst auch was trinken, du kannst auch mal auf die Luft. Du hast ja extra so Flugkarten mhm. mit dabei und sowas, das kannst du ja alles danach gucken, ja. Das, das ist auch cool, also nicht okay. so nicht problematisch. Ja. Und würde es für dich dann heute, also du hast gesagt, das hast du früher gemacht, ja, machst du jetzt aber nicht mehr. Nein, ich mache das nicht mehr, weil ähm, wie, wie kann man das erklären? Ich glaube, das es ist, ist, hat sich irgendwie abgestumpft so. Also mein die, die Wetterfotografie die Fassung zu einem Wetter ist einfach stärker als das als das Fliegen also okay. das ist so wie man kann sich das vorstellen wenn man 18 den Führerschein gemacht hat boah geil ich gehe jetzt Auto fahren ich gehe jetzt Auto fahren ja da freut sich eigentlich erstmal alle fast alle drüber dass sie das jetzt machen und dann es auch nur so ein paar ganz Verrückte die sagen ich finde das jetzt so geil ich mache jetzt Auto Tuning ich lege den das <lacht> ja, okay. tiefer ich finde das so geil ich fahre als Auto jetzt als Hobby ja und man wird das halt so ich finde das total geil ich habe mega Spaß kann man irgendwann so okay irgendwie immer gleich im Flughafen wieder hoch und dann wieder fliegen oder fliegst du da oben irgendwie rum du guckst das von oben an Oder das war dann irgendwann so okay das hat man jetzt irgendwie gesehen dass so die Eindrücke so dass man Wolke geflogen das hast du alles miterlebt gehabt und dann hat mich aber das dieses das Wetter mehr fasziniert weil tatsächlich ist die ist das Wetter das abwechslungsreichere am Fliegen am, am Segelfliegen gewesen ja ja verstehe weil du das vorhersagen musstest und genau aber okay. genau das das Wetter hat mich in Luft gehalten also Prinzipiell ist sozusagen einfach nur, das ist einfach nur so ein Spielball im Wetter. Mhm. Das wird dann hochgehalten von der Thermik ja, ist, oder von den, von den ähm, Wellen am, am Berg wird das halt hochgetragen. Und das ist eigentlich das Entscheidende daran, das ist auch so die Abwechslung am Fliegen. Ja, da gibt es dann wirklich so spezielle Wellenflüge, dann gibt es Leute, die gehen extra nach, nach Kenia, nach Afrika zum Fliegen, weil da irgendwie die Bestimmte 3000 Thermik. genau 3000 Meter hohe Wolken sind, wo du halt irgendwie 3000 Meter damit mit normaler Thermik rumfliegen kannst. Oh, Solche okay. Sachen halt, ja, die man bei uns nicht hat. Und das ist aber eigentlich ist das Wetter, das Entscheidende daran. Mhm. Ja. Ich will jetzt noch mal ganz kurz einhaken. Ähm, wie alt warst du, als du mit dem Segelfliegen angefangen hast und wie alt bist du jetzt? im Segelfliegen angefangen habe ich glaube ich mit 15. Oh wow. Geht das so früh? Prö, ja. Mal, das geht erst nee, nee, du kannst mit 14 anfangen. Du darfst aber erst den Segelflugschein mit 16 dann machen. Das heißt, okay. du darfst dann mit Reut fliegen, aber erst mit 16 zu sagen, dann, Flugschein machen alleine fliegen, ja. Das ist eigentlich voll krass, ne? dass du mit dem Auto darfst du ja alleine erst mit 18 fahren, aber fliegen, was eigentlich ähm, sich komplizierter anhört, zumindest. Vielleicht, weil es ja. keinen Motor hat. Ja, aber, aber beim Segelfliegen ist das so, dass du eigentlich erstmal, oder beim Fliegen generell, dass du in erster Linie erstmal nur dich und deine Insassen umbringst. Also, äh, Kommt drauf an, wo du hinfliegst, <lacht> Ja, nein, also im Auto, ja, es ist ein, ja. Aber im Autoverkehr ist es halt tatsächlich so, dass du halt viel zu dicht in einer, sage ganz in den anderen Spur fährst, eine um oder auf Aufmerksamkeit, ja. Und. Sagen, die Wahrscheinlichkeit, sich gegenseitig mit dem Flugzeug aus der Luft rauszuschießen, ist jetzt schon recht gering, wenn du mal das so vom, vom, vom Abstand her gerechnet. Mhm. Ja, also ja. Die meisten Flugunfälle verletzen eigentlich immer bei Start und Landung, wenn du halt abstürzt. Oder mhm. das passiert jetzt nicht ja. sozusagen, dass du jetzt irgendwie irgendwelche krassen Kollisionen da hast. Aber wie alt bist du jetzt? Ich bin 27. Ah, oh, noch so jung. Ja. Ich bin, ich bin so neidisch. Drei Jahre jünger. Du bist, ja, du bist, du bist auch jünger als Komm. Ja, ich. Aber bin hier, ich bin hier der alte Mann. in der Nicht, in der nicht mehr lang. <lacht> jetzt so. bist du mal der Älteste. sonst ist, also muss ich, ich muss sogar raten, ich hätte keine Ahnung, ich würde dich jetzt auf 29, 30 schätzen. Ja, 30 tatsächlich. 30, ja, ja, okay. ja. ja, aber äh, interessant. Also du hast, äh, hast, du, hast du dann nebenbei was studiert? Oder was hast du nebenbei gemacht neben dem Fliegen? Ähm. Also neben dem Fliegen habe ich Schule gemacht. Also Abi. Genau, ich habe ich habe ein Abitur gemacht. Ja, aber so Fliegen war erstmal das Wichtige. Da habe ich mich fürs Abi noch mal angestrengt 2,2 gemacht. Und dann bin ich studieren gegangen, weil ich total Bock darauf hatte. Ich habe immer noch Bock. Ich finde es total interessant. Und das war so dieser dieser typische Fall von. Ähm, Du studierst das du machst das Interesse dadurch dran kaputt, weil du musst so viel machen, so viel anderes, so viel Zeug lernen, was dich eigentlich gar nicht interessiert, so direkt, ja, ja viel du musst Mathe, so viel, ne? so viel ja. Grundlagen. Das fand ich auch gar nicht so schlimm. Aber ich fand an die Betreuung ein bisschen doof, weil die, es gab die Mathematiker und es gab wir uns Physiker. Und wir Physiker hatten sozusagen ein Teil Mathe mit den Mathematikern. Aber so, die, bei der Mathematik das alles voneinander aufgebaut und wir haben diesen einen Teil da rausgenommen bekommen, mussten den komplett kapieren, obwohl okay. ja, und das war okay. halt hm. sozusagen echt ziemlich krass. Ja. Und ja, das, das, das war, dann, war mir dann zu, zu komplex, zu, zu schwierig. Das war auch wieder so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, dafür brenne ich mich in meinem Leben. Also ich finde das interessant, ich finde auch das Fliegen interessant, aber es ist nicht so, dass ich morgens aufspringe. Um vier Uhr morgens und das jetzt machen möchte. Ja. Das okay. habe ich halt mit mhm. der Fotografie. Ich steh, ich finde, ich finde find das, also, es ist anstrengend, ja, aber ich habe Bock drauf. Das ist der Unterschied. Das hat so, warum ich das jetzt gut. Das eine ist halt Passion und das andere genau. hat sich irgendwie Interesse so abgenutzt. Genau. Und das, das eine, ne? alles andere ist Passion, ja. ja. Und dann habe ich aber noch gelesen, dass du jetzt im Jahr 2020 nochmal einen Abschluss gemacht hast. Ja, ich habe ja dann doch nochmal was studiert, was mich dann auch äh, interessiert hat. Ich habe jetzt Optotechnik und Bildverarbeitung studiert. Wow, also so bildgebende Verfahren wahrscheinlich. Genau. Oder? Ja, äh, okay. Genau, also Optotechnik erstmal der, sage ich mal, Ingenieurstudiengang zur Optik der Physik. Ja. Mhm. Das heißt, optische Systeme auslegen, also hier zum Beispiel die Kameras konstruieren, aber ähm, da wäre ich sozusagen sehr weit davon entfernt. Also im Grunde ist die die Optotechnik, die wir auf dem Niveau gemacht haben, tatsächlich nur so, dass wir halt Kameras auslegen können, optische Objektive, aber jetzt nicht so direkt wie wir bauen jetzt keine Objektive, also muss du schon ja. Doktor bei Zeiss sein oder sowas. Also das ist schon eher, eher das, das Niveau, was man dann dafür braucht und die Bildverarbeitung ist halt Informationsgewinnung aus, aus Bilddaten und Bild ist jetzt weit gesprochen, das kann von 2D, 3D bis mehrdimensionale Daten sein, also alles, alle Daten, die sozusagen eine, eine Art Gitterordnung haben, das sind eigentlich Bilder. Sowas also, wie CT zum Beispiel, oder? Genau, ja. Kernspintomografie, Röntgenbilder, also das mhm. hat eine Auflösung, damit da mit Art Gitter, ja. Okay, ja. also das ist aber zumindest dann schon mal, es geht ja schon mal in Richtung Fotografie. Genau, ja. das, das, das definitiv, ja. Ähm, deswegen, das habe ich mir damals auch ausgesucht gehabt, das habe ich dann auch äh, fertig gemacht, aber äh, gut, es war 2020. Ich habe äh, gerade noch so mein, mein, meine Verteidigung von der Abschlussarbeit gehabt, dann habe ich den. Abschluss irgendwann per Post zugeschickt bekommen. Dann habe ich Fotografie gemacht. Der ist, glaube ich, ich habe, ich habe ihn tatsächlich. Ich hoffe, mein Prof sieht das nicht. Ich habe noch nicht ausgepackt, ähm, weil, also ich, ich ich wusste nicht, es war einfach. Ich weiß, was drin ist. Ich habe es weggestellt, weil ich würde ihn, glaube ich, nur wieder auspacken, wenn ich nochmal den Master studieren gehe. Aber das möchte ich eigentlich, also ich möchte mit der Fotografie, dass das eigentlich weitermachen. Und du hast äh, aber mit der Fotografie ja angefangen, bevor du jetzt den letzten Studiengang angefangen hast. Ne? Also den, den hast du, oder wie ist das zeitlich einzuordnen? Ähm, also ich hatte mit mit, mit 18, habe ich dann eben einen Segelflugschein gemacht, da habe ich schon ein bisschen nebenher fotografiert, habe dann mein Auto bekommen, konnte halt so ein bisschen Wetterknipserei, ich nenne es mal mhm. noch nicht Fotografie, Wetterknipserei bei mir in der Umgebung machen. Und dann irgendwann war das halt so, ich hatte das so, dieses stormchaser Internetforum, da. Das das war hier noch. Das, das kennt ja zum Beispiel gar keiner mehr. der Unter 20 ist Internetforum. Das das wissen die ja gar nicht mehr. Was war das? Das war ein Forum. Das war der der Anfang des Internets. Ja, da hat man sich stimmt. noch in Foren getroffen. Ja. Ähm, die gibt's heute alle gar nicht mehr die Foren leider. Und das war halt so. Da hat man halt Wolken oder Wetter fotografiert für Leute, die sich halt für Wetter interessiert haben. Ja, graue Wolken am Himmel. Die konnte man interpretieren, wenn man Ahnung davon hatte. Und das war halt so. Ja. Da hat halt zwei Leute interessiert im Internet, was ich da gemacht Das fand ich halt so ein bisschen langweilig. Ich war also gedacht, so gedacht, okay, warum kann ich das nicht irgendwie cooler fotografieren? Da habe ich mir halt beigebracht, wie ich Landschaftsfotografie, Bildbearbeitung und so weiter und so fort und den Bildaufbau auf diese Wetterfotos anwenden kann. Und dann habe ich mich halt immer weiter da drin verbessert, bin immer weitere Strecken von zu Hause weggefahren. Und irgendwann habe ich dann erkannt... Boah, das ist ja so krass, ich habe ja so einen großen Vorteil gegenüber normalen Landschaftsfotografen, wenn ich einfach die Conditions die ganze Zeit vorherse an ein Motiv, ja. Ich meine, ich fand das immer lustig, weißt du, ich bin zum Beispiel in den Schwarzwald gefahren zum Fotografieren habe dann irgendwie ja morgens an einem Nebel fotografiert und die ganzen lokalen Fotografen schon so, boah, krass, das war ja so, eine geile, so geile Bilder, die du da gemacht hast. Und ich immer so, ja, wusste ich, konnte ich hinfahren, konnte ich konnte man erkennen auf dem Satellitenbild oder so. Und das hat mich dann zu so bewegt, dann zum Beispiel dieses Buch fotografieren, mit Wind und Wetter zu schreiben. Dass du ja sehr früh in deiner Karriere schon geschrieben hattest, oder? Genau. Das ist, äh, weil das ist ja dieser Faktor, wo, äh, wo Fleiß, Passion und Talent aufeinander getroffen sind. Okay. Deswegen konnte ich das halt sehr früh machen. Ähm, ich glaube, wenn ich das nochmal schreiben würde, würde ich äh, vermutlich verschiedene Texte anders schreiben. Ja, okay. also ich habe das, ich das, oder habe ich das geschrieben? Da war ich glaube ich zwei, soll ich angefangen zu schreiben oder 21. Wie ist das zustande gekommen? Ist da ein Verlag auf dich zugekommen und hat gesagt, wir hätten das gerne oder hast du selber gesagt, ich will ein Buch schreiben, weil ich ein Thema habe, worüber ich perfekt sprechen ja. kann und äh, ich brauche eigentlich nur jemanden, der es veröffentlicht. Ähm, ich habe das tatsächlich genau so gemacht. Ich bin zum Verlag gegangen. Also ich hatte ähm, Ines Mondon, heißt die Dame, die ist auch beim Rheinweif Verlag, die, mhm. weiß ich, fragt euch, da auch eine Fotograf Fotografin. Ähm, die hab ich hatte gesehen, hab ich bei Facebook gefunden, ich hatte gesehen, dass sie ein Buch rausgebracht hat, im Rheinwerk Verlag, und ich habe mal so gemeint, so hey Mensch, wie schaut das denn aus, hast einfach mal einen Kontakt für mich. oder hat sie mir den Kontakt gegeben und ich habe mir einfach nur gedacht, es, es muss einfach dumm sein, wenn der Verlag dieses Buch ablehnt. Weil ich mir einfach dachte, Mensch, ich lese dieses Buch für, vielleicht 40 Euro, ja, und dann, wenn ich einmal dieses Buch gekauft habe, und ich mir mit eine Anfahrt irgendwo morgens um 5 Uhr spare mit Spritkosten, weil es einfach regnet oder sonst was, da habe ich das schon wieder drin, in das Buch. ne Und das war so meine Motivation, und ich gesagt, so okay, ich bin damit zum Verlag. Und die haben das dann auch einstimmig äh, angenommen. Haben gesagt, cool. das ja. machen wir jetzt. Wie lief das? Hattest du das Konzept dann quasi oder hattest du schon Texte fertig? War das im Prinzip so, dass du gesagt hast, ich habe dieses Buch schon, wollt ihr es für mich verlegen Nein. oder ist dann nochmal viel in Zusammenarbeit? Nee, mit dem tatsächlich stand? war das so. Ich muss mal kurz reißen. Ja. So ein bisschen kälter hier. <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich war das so. Dass ich glaube, ich ich weiß nicht, wie ich so, so ein kleines Exposé geschrieben habe. Zwei, zwei Seiten, vier Seiten Word oder sowas. Da habe ich nur gesagt, so was ich kann, was mhm. ich denke. Meine ganzen Bilder mitgeschickt vom Storm Chasen, die Idee dahinter haben erklärt. Da habe ich das noch ein, ein bisschen weiter ausgearbeitet, hat der vielleicht so eine Vorlage geschickt. Mhm. Und ja, dann haben das dann irgendwann einstimmig angenommen und dann, ähm, ja, habe ich. Ziemlich viel Arbeit da reingesteckt in die, in die ganze Sache. Also wirklich, wirklich zu viel an mancher Stelle, ja. Also, ähm, also wer denkt, ähm, dass man damit reich wird oder dafür den Arbeitsaufwand, das hat sich immer noch nicht also wirklich gerechnet. <lacht> ja, ich wollte sowieso gerade sagen, dass es das ist ja irgendwie Usus, dass man als Buchautor nicht wirklich viel verdient, dass sich das nicht wirklich lohnt. Das sagt man sich ja immer wieder irgendwie. In der, der heutigen ja, Zeit zumindest. Ja, es ist ja so, mehr oder? so ein Prestigeprojekt da, ne? dass man sagt, man ist Buchautor, darüber kann man ja auch gut an Bekanntheit gewinnen, sage ich mal, Und äh, aber das Geld verdienst man dann wahrscheinlich woanders. Genau so ist es. Also, <lacht> ja, ich, kann, ich kann das nicht ich, ich sagen, es, ja genau so ist das. Also ich habe das aber auch damals so angesetzt gehabt, dass ich wollte das als Türöffner haben. Ich wollte mhm. das nicht haben als, ich mache damit jetzt viel Kohle, sondern ich wollte diese Idee auf den Markt bringen, ich mhm. wollte sagen, hey guck mal, ich kann das jetzt. Ähm, weil mir das so viel Spaß gemacht hat mit dieser Wetterfotografie, dass ich irgendeinen Weg finden wollte, damit halt Geld zu verdienen. Und das war halt die die Möglichkeit, ja, weil ich, weil, ja, ich war ich war immer dieser Mensch, weißt du, ich, ich wusste immer, also immer wenn ich es nicht lernen muss, ich glaube, ich habe noch bis bis 15 oder 16, weil habe ich, Hütten gebaut, ja, ich hatte, weißt du, ich immer, wenn ich lernen musste, hatte ich da nie Bock drauf, also ich habe <lacht> hab immer alles andere gemacht, außer irgendwas für die Schule, ja, soll ich jetzt niemand ein Beispiel dran nehmen, ja, aber so war das halt, deswegen war es auch so, es war klar für mich, dass ich keinen, keinen normalen Bürojob haben kann, ähm, sondern also ich gehe da komplett drin auf. Ja. Also, ich habe kein Buch da so schreiben, den ganzen Tag oder meine, meine andere Fotografietext, das macht mir Spaß. ja. Aber ich könnte jetzt, glaube ich, nicht so, so einen normalen 9-to-5 machen, für den ich nicht brennen würde. Da würde ich, glaube ich, von, kann einfach kaputt gehen, so vom, vom Geister her. Und stand dann für dich jemals zur Debatte, ob du es vielleicht sogar am Eigenverlag verlegst? Weil ich meine, du hattest, ich weiß nicht, wie viel Reichweite du damals hast, aber mittlerweile ist es ja schon so, man kennt dich in der Szene und ja. du hast du hast wirklich viele Leute, die dir folgen und die auch ja. fleißig irgendwie aktiv sind, so in deiner Community, ja. habe ich so das Gefühl. Ja. Ähm, mittlerweile könntest du ja wahrscheinlich den Umweg über den Verlag dir sparen, oder? War das damals auch schon so, Da hast du einfach gedacht, na ja, wenn ich es über einen renommierten Verlag mache, dann kriege ich gleichzeitig noch die Presse, erscheinen vielleicht in Fachzeitschriften. War das so ein bisschen der Gedanke? Meine Motivation im Deutsch, Abitur, war ein Punkt. Okay, <lacht> okay, also du brauchst jetzt einen Lektor. Mittlerweile, genau. Ja, mittlerweile kann ich, ich kann mittlerweile schreiben, ich kann auch mittlerweile fehlerfrei schreiben. Und ich, mir macht das auch wirklich mittlerweile Spaß zu schreiben. Ich hatte, glaube ich, nur keinen Bock gehabt, Goethe zu lesen. Okay. Ja. Aber mittlerweile finde ich das auch interessant, aber mit, mit 6, 16, 15, hey, da habe ich nichts dafür mhm. gehabt. Also deswegen habe ich auch keinen Bock drauf gehabt. Nee, aber es ist so, du brauchst jemanden muss die Seiten ja. Du brauchst einen Lektor. Du brauchst jemanden, der das verlegt sich den ganzen Druckdaten kümmert kümmer, dass es das das. so ein riesiger Rattenschwanz der dran steht und dann möchtest du ja auch Qualität haben. Das soll ja nicht aussehen, wie als ob jemand 400 Zeiten Wörter zusammengeklebt hätte, Logisch, sondern klar. genau das und das, das deswegen ja. Mhm. Und dafür sage ich mal ist das, ist das tatsächlich fair entlohnt mhm. und dadurch, dass ich jetzt mittlerweile ja mein meinen eigenen Webshop und sowas habe, kann ich das Buch über mich verkaufen, kann ich so sagen. Die, die Händlerprovision mhm. gibt dann auch noch ich. Und dann lohnt sich das. Dann lohnt und dann kann man Also was es lohnt, aber dafür kriegt man halt dann auch wieder was. Mhm. Cool. Okay. Das war dein erstes Buch, und ähm, es gibt aber auch ein neues Buch. Genau, es gibt das neue Buch äh, Vor der Tür heißt das. Ähm, und zwar habe ich ja in meinem ersten Fotografie mit dem Wetter den Leuten gezeigt, wann sie fotografieren müssen. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wo sie fotografieren müssen. Und ich habe da glaube ich leider, ich, ich wusste das natürlich, als ich die Idee hatte mit dem Buch, dass Corona, <lacht> Corona kommt. kommt. Corona kommt, ihr könnt alle nur in Deutschland vor der eigenen du Tür Du steckst also dahinter. Ja, das war alles, <lacht> und Bill Gates. Genau, genau. Ich, ich, ich, ich und Bill Gates, das war alles <lacht> ja. abgesprochen. Ja. Gibt Gates und Werner keine ja. Chance. Ja. <lacht> <lacht> Gates und Werner keine Chance, genau. Nein. Um, ja. Also, nach dem Interview steige ich auch immer einen Hubschrauber und fliege, <lacht> fliege ich wieder in die USA. Aber du merkst, dass er jetzt schon ein bisschen wortkarker wird, ne? Ist ja, ja. Nicht mehr ganz so. Er hat sich ertappt gefühlt. Das schon, ja, er fängt auch ein bisschen an zu schwitzen. Ich glaube, es ist eine Tee. Ja. <lacht> Nein, aber es ist ein äh, neues Projekt, was du hast. Und äh, das hast du ja auch nicht alleine gemacht, sondern genau. Kilian Schönberger zusammen. Das habe ich mit. Äh, aber ich, ich, ich habe es mit Kilian Schönberger zusammen gemacht, aber das wollte ich aber wichtig erzählen. Und zwar war, oder ist Kilian Schönberger für mich einer oder der besten Natur- oder Landschaftsfotografen, der besten Landschaftsfotografen, er macht ja keine, keine Vögel oder sowas. Landschaftsfotografen in Deutschland. Also es ähm, war tatsächlich auch einer der ersten, den ich entdeckt habe, weil ich gesehen habe bei ihm und er, dass er auch das, dieses Thema mit der Wettervorhersage verstanden hat. Er ist ja auch Diplomgeologe, nein, Geograf, so. Geograf, Geograf, ja. Geograf, Geograf, so, <lacht> nein, falsch. Also, er ist Diplom-Geograf, hat natürlich entsprechend auch das, das, den Umgang mit Karten, deswegen, ähm, und deswegen habe ich ihm sehr früh gefolgt, weil er einfach viele coole Motive hatte. Zum Beispiel äh, Burg Hohenzollern über dem Nebel hat er besser fotografiert als, als ich damals, weil er war zwei Tage da. Ich war einen Tag vor ihm da, also wir waren, wir waren. Gleichen Tag waren wir da, da habe ich ihn kennengelernt, gehabt, das war 2014, 2015, auf dem Zellerhorn. Genau in der Zeit habe ich ihn auch kennengelernt, habe ich ihn auch getroffen. Und ich habe ihn auch ja, um genau, der da, da, da ging getroffen. Das, ja genau, da ging ja so gerade so los. Ich glaube, er hat 2000... ich guck mal ich hab, ich, das Schlimme ist, ich habe ja sein, <lacht> seine Biografie erst gelesen. Ich, hab, ich bin ja gar nicht gut im glaube, gelernt. Er hat eine ich glaub, in 2000, ja, in dem Buch hat er <lacht> Ach, natürlich ne, ah, okay, okay, Vor okay. der Türbuch von uns hat er natürlich eine Biografie. Ja. Um, und er war halt da schon professionell unterwegs. er konnte noch einen zweiten Tag da bleiben. Ich musste natürlich damals wieder in die Uni gehen. Ja. <lacht> müssen. Da hatte er das bessere. Ja, nein, ich musste. Also sagen wir so, man, man geht freiwillig in die Uni, aber ich glaube, das ist so eine systemische Illusion, dass ich jetzt frei in die Uni gehe. Also wir müssen ja alle irgendwo gucken, wo wir, wir bleiben. Ja, ja. Klar. Und es hat dann das ist einfach das große Glück, sozusagen so etwas, was wir tun, selbstständig tun zu dürfen, dass, das, ist halt einfach, das, das hat halt einfach nicht jeder, das muss man so sagen, das muss man auch wertschätzen, ja. ja. ja. Ne, er ist halt auf jeden Fall äh, einer der, der coolsten Fotografen, die, die ich kenne und ein großes Idol von mir. Und dann habe ich irgendwann gesagt so, jetzt, wo wir uns einmal so Kollegen waren, habe ich gesagt so, hey Mensch, ich kenne niemanden, der so viel in Deutschland fotografiert hat, glaube ich, wie du, Landschaften, ja. Und ich habe das so eine Buchidee, weil ich habe auch so viel in Deutschland fotografiert. Ähm, lass doch einfach mal die coolsten Fotolocations zusammentragen. Da bin ich auf ihn zugekommen und gerade auch gleich äh, Bock drauf gehabt. Da haben wir echt ein cooles Projekt draus gemacht, wirklich ganz Deutschland abzudecken. Und Kian hat zweieinhalbtausend tausend Fotolocations für Deutschland. Ich habe auch 1500, natürlich eine große Schnittmenge. Klar. Ähm, und dann haben wir so eine tolle Karte erstellt, wo wir die 500 geilsten Locations von uns eingetragen haben und gesagt, die haben können es Buch, dann haben wir das nochmal runter reduziert und 250 Stück ungefähr. Und die sind jetzt in diesem Buch drin. Also das, das ist die, ziemlich ordentlich. Ja. Ja. Und ähm, das ist jetzt quasi ein Buch, wo ihr die Locations vorstellt und sagt, wie man hinkommt oder wie muss man sich das vorstellen? Genau. Wir haben wirklich die die Locations mit Koordinaten angegeben, wo parke ich, wo fotografiere ich, wie komme ich hin und bei der Frage, wo komme ich hin, haben wir vor allen Dingen auch geklärt, komme ich denn da auch hin, wenn ich zum Beispiel nicht laufen kann. Mhm. Das war zum Beispiel auch noch ein wichtiger Faktor, wir haben also wirklich geguckt, okay, es kann ja nicht jeder so gut auf dem Berg hochlaufen wie wir und ich habe das auch vor allem deshalb gemerkt, ich hatte mir meinen Knie verletzt gehabt im Oktober 2019, ich konnte vier vier oder fünf Monate in der Klinik richtig, lassen, nicht richtig laufen und das war so da ging das gerade so wieder da dachte ich so es geht und dann bin ich im Feld auf den Berg hochgegangen und das hat es so angefangen weh zu tun. ich wusste nicht woher es kam es war auch einfach einfach da ja es war nicht geschwollen und gar nichts und ich habe dem Arzt jetzt auch nicht irgendwie gesehen gehabt was da war und ich habe keinen Witz ich hatte Drehen in den Augen als ich den Berg hochgelaufen oh, bin weil es ja. nicht nein nicht nicht mal weil wegen dem Schmerz sondern weil ich ich konnte es nicht belasten und einfach nur gesehen so okay irgendwie so mein mein Traum, das jetzt tun, wenn Fotografien zu tun morgens fotografieren, so ging ist irgendwie gerade so davon so ein bisschen betroffen, dass ich es das gerade nicht mehr tun kann, ja? ja. Dass erstmal so realisiert worden, wie wie sehr das eigentlich davon abhängig ist, wie wie du das körperlich kannst, wie mobil und dann, du bist, oder? ja ja genau. Ja. Und das war gerade beim Fotografieren, fotografiert Mensch, wenn ich da jetzt nicht hochkomme, es gibt so viele andere Leute, die kommen auch nicht da hoch. Warum gucke ich dann jetzt nicht mal wo man auch hinkommen kann, ja. Und ich bin auch eher ein faulerer Landschaftsfotograf, ja. Also ich mache ja viel mit Stormchaser, quasi nur mit dem Auto. Und ich habe halt viele Schlösser drin und viele Locations, wo man einfach hinlaufen kann. Und da habe ich natürlich gerne geguckt, wie man da eben hinbekommt, wenn man zum Beispiel im Rollstuhl sitzt. Mhm. Ja. Das cool. auch alles abgedeckt. Jetzt mal eine, eine etwas provokante Frage vielleicht in <lacht> der Richtung, weil ähm, es gibt ja unter Landschaftsfotografen auch immer die ganz große Diskussion, da gibt es ja auch zwei Lager. Die einen sagen, ich teile gerne meine Locations. Und die anderen sagen, ich würde niemals eine Location verraten, weil ich keinen Bock habe, dass äh, dass die totgerannt werden. Erstens die Frage, wie siehst du das? Also logischerweise, du, du hast ein Buch geschrieben, wo du Locations teilst. Ähm, Im Prinzip ist die Frage schon selber beantwortet. Aber es ähm, gibt ja auch die Leute, die dann sagen, naja, ich sage, wo die Location ist, wenn sie eh schon bekannt ist, mehr oder weniger. Mhm. Wie stehst du zu diesem ganzen Thema? Okay. Das ist, das ist eine ganz lustige Sache, weil zum Beispiel dieser Satz, ich äh, ich veröffentliche nur die Location, wenn sie sowieso schon bekannt ist. Warum ist eine Be Location bekannt? Weil irgendwann irgendjemand mal dort schon ein Foto vor jemandem gemacht hat. Wie fast überall. Genau, eigentlich. wie wie, ja. wie so fast überall. Und dann hat er das veröffentlicht. ja. Und es ist einfach nur eine Frage der Zeit. Wenn du dein Bild veröffentlicht, es ist eine Frage der Zeit. Ich habe ein tolles Beispiel. Ähm, der Adria, äh, Adrian Wirz aus, mhm. aus, der, aus der Schweiz. Ich glaube, mhm. ja, ja, genau. Der hat letztens ein Foto veröffentlicht, ich weiß nicht, wie der Berg heißt, von so einem coolen einzelnen Baum mit 600 Millimeter fotografiert in einem Berg. Und er hat nur die Information dazu gegeben, was es im Emmental fotografiert wurde und in welcher Berg das ist. Ein einzelner Baum auf einem, also wirklich ein einzelner Baum auf einem Hügel. Das Emmental ist groß, da gibt es viele einzelne Bäume. In einer halben Stunde hatten wir die, den Baum gefunden gehabt. Ja. Von wo aus genau mhm. dieser Spot, genau mhm. diesen Baum fotografiert hatte. Das heißt, wenn du das Foto veröffentlicht dann findest du das. Du kannst das rekonstruieren mit Digital Location Scouting, wo das gewesen ist. Das heißt, wenn du den Spots geheim halten möchtest, musst du es wirklich machen. Ja? Da habe ich es herausgefunden, Kiel hat es herausgefunden, lustigerweise, Adrian hat das veröffentlicht gehabt, ich habe das mit meinem Kumpel Pascal rausgesucht, wo das ist, und dann Kieran geschrieben, parallel, ey, ne, guck mal hier, Du meinst du, ja, Kian so, ja, ich will ja, mir auch schon rekonstruiert rekonstruieren, ich das ist. Ich hab's <lacht> gleich gefunden, ja. So, weil du, er halt natürlich als, als Geograf ja. natürlich gleich da auf der Karte ja, als rekonstruiert ja, gehabt, ja. So, drei Fotografen sind schon. fahren wir irgendwann dahin, machen eine Foto. Kian 350.000 Follower, ich 60.000 fast und äh, Pascal auch nochmal 35.000. sind da, ja. Und dann gehen da nochmal 20, 30 Leute hin, die auch noch ein bisschen Know-how haben, rekonstruieren das, erzählen das weiter. Ihr sagt das vielleicht noch ein paar Leuten, die ich kenne. Und in zwei, drei Jahren weiß jeder, wo dieser Baum steht. Klar. So. Das heißt also, wenn du das verheimlichen möchtest, musst du es nicht, darfst du es nicht veröffentlichen. Mhm. Und da finde ich den richtigeren Ansatz, lieber eine Aufklärung zu machen, die Spots offen zu legen und einen fairen Umgang damit zu machen. Ja? Wie man sich da wirklich verhält. Ja. Und zu sagen, zum Beispiel auch wirklich mal die, die Eier zu haben, oder, ne, wie auch immer, die Eierstöcke. <lacht> ja, es ist doch so, es geht auch jetzt genau auch die Eierstöcke, wie auch immer, ja. Man muss wenn, auch bei, bei sowas so gendern. Ja, ja, genau. <lacht> ja. Da, da muss man jetzt auch mal gendern, ja. Nein. <lacht> Wir haben schon so viele Outtakes. <lacht> ja. Nein, es ist so. Und da muss man einfach mal hingehen. Und wenn es sich einfach an so einer Fotolocation, jemand scheiße verhält, das dem einfach mal sagen, ja. Ja. Und da muss es halt einfach mal eine Bewegung geben, einfach zu sagen, Hey, da wo du mit der Drohne rumgeflogen bist, fliegst du nicht mit der Drohne. Das ist ein Naturschutzgebiet, das ist ein Naturpark, Nationalpark, was auch immer, da fliegst du nicht mit der Drohne. Ja, da auch irgendwelche Instagram-Videos von einem anderen Fotografen gesehen, wo da irgendwie an den Windrädern rumgeflogen ist mit der Drohne. Da ist 150 Meter Radiosperrzone aus und da darfst du mit der Drohne nicht hinfliegen. Ja? Und da sagt keiner was so, boah, geil, alles coole, cooles Video und sowas, ja. Und da muss man einfach mal klar sagen, mach das nicht. Das, das, das, das darfst du jetzt ja. nicht machen, ja. Und das ist halt so, so der, der Punkt. Bei den Windrädern juckt mich das es nicht so, wenn jemand Drohne dagegen fliegt und sieht dass das Windrad natürlich auch nicht, ja. <lacht> Aber eben so Dinger wie, da habe ich mich auch sehr drüber aufgeregt, die, die Millinger Heide. Das war so ein Spot, da habe ich so 2015, da war warst du morgens noch alleine. Natürlich rumgesprochen, weil es die einzige Heidelandschaft im Südwesten ist, wieder hingefahren. Und das sind die Leute mitten durch das Heidekraut gehabt alle durchgerannt, ja. Und dann meinst du, ja, wenn ich in die Lücken reintrete zwischen dem Heidekraut auf dem Sand, dann passiert ja da nichts, ja, das ist abgesperrt aus dem Grund, dass die wollen, dass die scheiß Lücken zuwachsen. <lacht> wenn du immer drüber läufst, wächst da natürlich nichts mehr. Ja? Und dann pausen die ja da drinnen, das sind nicht mit Landschaftsfotografen, aber hauptsächlich halt irgendwelche Instagrammer, Insta-Girlies, die dann halt irgendwie in dem Heidekraut drinnen pausen Da muss man da einfach mal irgendwas sagen. Ja? Klar. Und das, das geht halt einfach nicht, ja. Aber also das ist das, was mich tatsächlich auch ein bisschen gewundert hat, dass Kilian bei sowas mitmacht, weil er ja ganz oft so, also sehr kontra, ich habe das Gefühl, kontra Bekanntmachung ist oder auch sehr immer anprangert, wie Leute sich an Orten verhalten. Also ist da tatsächlich der Ansatz, ihr versucht aufzuklären? Ja, wir versuchen okay. aufzuklären. Jeder der veröffentlichten Location steht dabei, dass es das Naturschutzgebiet mhm. ist, wenn es dabei wenn es ist. Und es steht natürlich auch noch dabei, dass man nicht Drohne fliegen darf, wenn man keine Drohne okay. fliegen darf. Das ist alles mit recherchiert worden, dazu geschrieben worden, ja, wie man sich dort eben äh, zu verhalten hat. Ich glaube, Stefan, ging es wahrscheinlich bei der Frage auch eher um diese fünf Prozent an Leuten, die du halt leider immer hast, die einfach Arschlöcher, Entschuldigung, Idioten <lacht> ja, ja, sind. Ja. Ähm, <lacht> das ist so. Nein, die kannst du auch nicht, denke ich, einfach nicht vermeiden. Ja. Ja. Aber also da sehe ich das Problem. Also die Idioten, würde ich mal behaupten, machen sich vielleicht nicht unbedingt die Arbeit, so eine Location zu recherchieren. Wenn sie allerdings so einfach zugänglich ist. Also ah, das, das ich weiß nicht ich halt also, nicht. Ähm, das Problem ist ja, diese Idioten, das sind ja auch nicht unbedingt immer Leute, die jetzt ähm, gar nicht fotografieren können oder wie auch immer oder, oder nicht in der Lage sind, sowas zu recherchieren. Sondern das sind ja meistens auch Leute, die... Ähm, die haben nicht so diesen Febel für die Natur an sich, sondern die wollen halt irgendwie geile Bilder machen und auf Instagram schnell bekannt werden. Ja. So, das sind diese, diese typischen Leute, die machen es nicht aus der, also die haben nicht den, den Ansporn zu sagen, ich verbringe Zeit in der Natur, sondern die haben den Ansporn, ich möchte auf Instagram viele Likes bekommen. Ja. Mir geht es aber gar nicht mal so sehr um die Fotografen, sondern ich glaube ganz oft, dass solche Orte dann auch darunter leiden, dass vielleicht Leute hingehen, die da, die sich dort einfach nur aufhalten, aber halt leider nicht wissen, wie, dass man seine Bierflaschen zum Beispiel mitnimmt. Nimmst beim letzten Dreh von Stefan Wiesner, waren mhm. wir da oben ja. auf dem schönen Felsen, überall Wobei, gegen Bierflaschen. Ich, ich, würde das, ich würde das nicht ähm, so sagen, dass das nie Fotografen sind, sondern immer nur Leute, die... Irgendwie, nein, nein, nein, nein ne? will ich auch, also, ich will in keiner, ist, in keiner Weise pauschalisieren, ja, ja. ich will nur sagen, wenn Orte quasi mhm. durch Fotografen und dann durch so ein Buch natürlich immer noch mehr an Reichweite gewinnen, kommen natürlich auch immer mehr Leute, die vielleicht gar nicht so naturaffin mhm. sind, aber sich das anschauen wollen und vielleicht aber das ist, ich glaube, ein schwieriges Thema. Ja, das ist ein schwieriges Thema, ich andererseits auch, kannst du auch wieder sagen, Leute, die sich nicht für die Natur interessieren, kaufen die so ein Buch. Ja, aber ich muss auch, wir müssen auch dazu sagen, ähm, in, dieser, in diesem Buch ist keine Location drin, wo drin steht zum Beispiel, renn jetzt durchs Moor, krieg ich auf den Boden und fotografiere Sonnentau. Das ist überhaupt nicht drin, das ist wirklich nur <lacht> okay. Orte drin, zu denen ein Weg existiert. Also wir haben okay. jetzt keine... Keine wirklich Herzen von Naturschutzgebieten, wo dann da irgendein Sumpfgebiet ist oder da durchrennen uns überhaupt mhm. nicht, ne? sondern wirklich nur, da ist ein Weg hin und auf dem Weg bleibst safe, passiert nichts, das okay. sind die Orte, die wir drin haben, ja. Und auch jeder Spot, den wir drin haben, ähm, von dem aus man fotografieren kann, sind alle Spots, da laufe ich auf dem Weg hin und fotografiere das. Okay, und ich sag cool. mal, nee. 70%, 60% Locations sind sowieso auf Beton, Schlösser, Burgen, no. Aussichtspunkte, ja, ja, ja. da macht das überhaupt nichts, ja. Und... Ich glaube, vielleicht das Krasse, was wir so drin haben, so, so Hornesgrinde oder ähm, das Schwarze Moor in der Rhön, wo du auf dem Steg bleiben musst zum Fotografieren. Das ist aber recht ganz logisch, weil ich würde auch nicht durchs Moor laufen wollen. <lacht> das funktioniert schlecht. Ja. Also du sagst, es sind quasi alles Orte, die nicht gefährdet sind, weil sie eine besondere Flora haben oder so, sondern es sind alles ausgeschilderte Wege, auf denen man bleibt, hoffentlich. Absolut, ja. Wo man nichts kaputt machen kann. Genau. So. Ja, okay. Also es ist alles von uns besucht. Mhm. Weder, also keine von den Locations irgendwie zugeschickt oder sowas und die haben alle selbst fotografiert. Wir waren also selbst vor Ort, mhm. haben uns die Zustände angeguckt und dementsprechend ist da auch bei keiner Location irgendwie ein Risiko dabei, dass da irgendwas kaputt geht, wenn man sich daran hält, ja. Wie gesagt, selbst auf der Hornesgrinde und im Schwarzen Moor ist ein Naturschutzgebiete, die sehr empfindlich sind, da gehen Wege durch. Wenn du auf den Wegen bleibst zum Fotografieren, da laufen so viele Touristen rum. Warum soll ich da nicht hingehen? ja passiert nichts mehr. Also das ist dann äh, natürlich gar kein Problem. Ja. Wie ist es? Habt ihr dafür quasi noch mal was extra fotografiert für dieses Buch oder hattet ihr das alles schon in eurem Fundus und ihr habt quasi nur noch dazu geschrieben, was es Wissenswertes dazu gibt? Oder? Ähm, das meiste war im Fundus. Ich haben mal so 90 Prozent. Ein paar Sachen habe ich noch fotografiert. Mhm. Zum Beispiel hatte ich im Nordosten also Nord-, äh, Nordseeküste in äh, die Ostseeküste hatte ich keine wirklichen Bilder. Da habe ich noch mal so eine Tour gefahren dort ohne dass ich auch da noch ein paar mhm. Bilder in der Richtung habe, dass man so ein bisschen gleich verteilt hat. Ja, Klar. genau. Aber sonst war eigentlich alles gut, gut durch <lacht> <in lacht> Deutschland. Ja. Genau, dass cool. wir da alles abgedeckt hatten. Und äh, zu Kilian bist du quasi. Du hast ihn gefragt, ne? Genau ich, ich, ich, ich hab, genau. ich habe Kilian gefragt. Gehabt, okay. Ja, sehr schön, cool. Ja. Also das ist dein aktuelles Projekt. Gibt es sonst noch Sachen, die aktuell auf deinem Schreibtisch liegen? Ich sag mal, wir wissen es ja alle, äh, Corona-Zeit. <lacht> ja? Aber ähm, es ist ja trotzdem, man kann, man kann sich ja trotzdem beschäftigen, sage ich mal. Ne? Ja, also ich bin auf jeden Fall beschäftigt. Ähm, ich darf nicht viel darüber sagen, ich habe ja von der NDA unterschrieben. Ähm, es wird die ultimative Wettervorhersage App für Fotografen kommen. Ah, du hattest schon mal bei Nikolas Alexander-Otto im Podcast ja, ja, vor drei ja, ja, ja. Jahren drüber gesprochen. Ist, ja, wir sind jetzt soweit, dass wir die, die ersten Daten darstellen und visualisieren auf unserer tollen Karte, dass das ist alles super funktioniert mhm. soweit. Jetzt, genau, so, so, das ist jetzt der aktuelle Stand. Ja, also und dann schauen wir wie das weitergeht. Das ist so das, das nächste große Projekt und dafür hoffe ich, dass ich auch einfach ein Stipendium bekomme, weil... Ähm, da will ich mich einfach mal prozent darauf konzentrieren können. Mhm. Also ich gucke, ob das, was ich auch das noch bekomme, das ist so ein, der der nächste Plan. Ähm, so ein Gründerstipendium halt, für Uni-Abgänger. Ähm, dann äh, natürlich noch ein paar andere Ideen, die ich leider nicht sagen darf oder äh, nicht, sagen <lacht> kann, ja, das, sonst denkt die sich ja noch irgendwie anders und macht das noch. Der ähm, <lacht> ja, natürlich ganz Workshops wird es weiterhin geben, Fotoreisen, ja. Ähm, dann habe ich mit Radomir jetzt Radomir Jakubowski von Naturfotocamp habe ich jetzt dieses Mentoring Naturfotografie. Das machen wir gerade so den letzten Feinschliff noch. Da geht es darum, dass wir ähm, monatlich sozusagen über ein Jahr hinweg jemanden beibringen zu fotografieren. Wir haben Monatsaufgaben für alle verschiedenen Gebiete der Naturfotografie. Ja, ich mit der Landschaftsfotografie, Wetterfotografie, eher mit der Tierfotografie äh, und Pflanzenfotografie, Makrofotografie. Und dann halt wirklich jemanden, um ein Jahr weg, das beizubringen. Da es dann ein Webinar dazu, einmal im Monat, da geht die neue Monatsaufgabe ausgegeben und dann kann man sich in einer Community zusammentreffen, die sozusagen, ähm, online Community, die sind an die gleiche Fotoaufgabe im Monat hat und dann es Bildbesprechungen dazu. Ähm, das möchte ich, werde ich auch noch für Storm Chasing rausbringen. Das heißt also, man kann mit mir begleitet ähm, durchs Jahr gehen Stormchasing machen, also nicht mit mir mitfahren. Das ist immer das Problem gewesen, ja. Äh, ich gehe jetzt nach, äh, ich entscheide Mittwochabend, dass ich donnerstags morgens äh, nach Bayern fahre zum Stormchasen. Ja, da hat keiner Zeit dafür. Mhm, ja. Und wenn man der in Berlin hockt, der kann jetzt nicht einfach mal nach München kommen oder sowas. Und da war halt dann die Idee, da einfach diese Vorhersagen beizubringen, wo muss man wer wohin fahren, das sowas, das ist noch zum, zum diese Techniken halt beizubringen. Ja, da wird noch viel dazu kommen, von den Online-Sachen. Äh, video Videotutorials sind die Drehbücher, in Anführungszeichen, wie man auf Drehb Drehbuch auch nennen kann, äh, fertig. Ich muss nur mal die Zeit finden, das endlich zu machen, zu, zu den ganzen, allen möglichen Wetterphänomenen. Das wird auch so sein, ich habe ja, da ich so viele Wetterphänomene fotografiert habe, so ein, ein Riesenarchiv an Tagen, an denen die Wetterbedingungen gut waren. Und da entsprechend kann ich als Aufgaben dazu stellen, dass man zu recherchieren und dass wird auf jeden Fall ein sehr interaktives Video-Tutorial dazu rauskommen, zur zu Wettervorhersage des Fotografen, ja. Das sind so die, die Pläne, großen Pläne für, die, ja. für die Zukunft, ja. Okay. Aber muss ich aber echt sagen, wenn ich das alles so höre, du bist äh, sehr projektorientiert und vor allem auch viele Projekte, also <lacht> cool. geschäftstüchtig bist du auf jeden Fall. Ne? also ähm, man merkt, dass du, dass du, sehr kreativ bist in deinen Ideen, die du, die du hast und, ähm, dass, dass du, auf jeden Fall genau weißt, wie du, sag ich mal, deine Selbstständigkeit auch wirklich umsetzen kannst, vernünftig umsetzen kannst. Ja, ich glaube, das ist so, das ist richtig einfach ein einziges Grundprinzip so, ähm, also, als Unternehmer, also jeder, ich war selbstständig, bin ich auch ein Unternehmer, ich habe nur eine einzige Berechtigung, wirtschaften zu dürfen oder Geld für das Wirtschaften zu bekommen und das ist anderen einen Mehrwert zu bieten. Das ist ja das, womit wofür ich Geld verlangen kann. Das heißt, ich muss einfach gucken, wie ich mit Projekten als als Fotografen irgendeiner Weise anderen Leuten einen Mehrwert biete, und dann kann ich damit Geld verdienen. Das ist ja so die die Weise des Wirtschaftens, ja. Und ich denke, mal, dass ich das ganz ganz gut so verstanden hatte. Und ich habe halt wie gesagt auch einfach keine Lust auf einen normalen Job. Also muss ich einfach, du musst einfach anklotzen, ja, weil diese dieser Traum von ähm, ich fotografiere als Landschaften und ich werde dafür irgendwie bezahlt. Der existiert halt für zehn Leute vielleicht in Deutschland, ja. die wirklich sagen können, ich mache jetzt nur Fotografien. Also ich fotografiere als Landschaft, nehme dieses Bild und kriege dafür von irgendjemandem Geld. Das ja. ist einfach ein Traum, das, das das leben nur die Wenigsten in Deutschland. Mhm, oder von ja. den Naturfotografen. ja. Das stimmt, ja. Ja, das war früher mal anders, aber durch die durch die Zeit jetzt ist es halt... Hat sich halt vieles verändert. ...deutsch schwieriger genau. ne? ja. Rein von der Fotografie zu leben. Ja, ich muss halt auch dazu sagen, logischerweise im digitalen Foto und stock Stockfotografie irgendwann ist einfach mal alles fotografiert. Ja, du brauchst nicht das 500000 Foto von großen Arbeiten Bayerischen Wald. Braucht keiner. Die Tourismusbehörde nicht. Niemand braucht das. Das muss man einfach mal zu sagen. Ja, das ja. stimmt ja. Fotografie noch mal kurz zu sprechen zu kommen. Jetzt haben wir so viel über dein Business geredet. Ja. Irgendwie so. ähm, nachdem du ja hauptsächlich deinen Fokus tatsächlich aufs Wetter legst, frage ich mich immer, wie ist es bei dir? Also wenn ich irgendwo hinfahre, dann fahre ich meistens an eine Location. Klar gucke ich so ein bisschen aufs Wetter, mhm. aber ich weiß, ich will vielleicht morgen hier im Bayerischen Wald auf dem großen Aber stehen. Und dann habe ich halt auch nur zu diesem Zeitpunkt vielleicht Zeit und fahre dann einfach mal hin und hoffe, dass es irgendwie gut ist. Bei dir ist es wahrscheinlich so, du hast die Locations und planst eher nach dem Wetter, wo du hinfährst, nehme ich an. Ist es bei dir andersrum, oder? Genau, also ich habe diese riesengroße Auswahl an Locations eben, wo jetzt eben dieses Buch vor der Tür auch mit hier zusammen was entstanden ist. Und ich habe den wenigsten Teil dieser Locations fotografiert mit den perfekten Bedingungen, aber ich fotografiere immer wieder eine mit den Bedingungen, die ich halt dafür haben möchte. Mhm. Und wenn ich eben diese Riesenmenge an äh, Locations habe, dann kriegt man eigentlich immer irgendwo in irgendeiner Ecke die perfekte Conditions und die muss man halt dann im Moment finden. Mhm. Und dann fahre ich halt dahin, ja. Das lohnt sich auch viel mehr, weil ähm, ich habe auch echt gesagt, so, so ich, ich würde das ich irgendwie stören, wenn ich nicht die perfekten Bedingungen habe. Ich habe da gar keine Lust drauf. Also ich bin da echt... Okay. Also nein, ich bin da... Also ich sage das auch immer wieder, ich bin nicht... Äh, ich bin nicht Landschaftsfotograf. Ich bin wirklich die, der Wetterfotograf, mhm. ich, mich motiviert, das Wetter, das, das zu tun. Ja. Ich kann Landschaftsfotografie, das ist kein Problem. Klar, Wetterfotografie ist auch gleich, genau der gleiche Bildaufbau natürlich. Ja, aber ich will nicht ohne Wetterphänomen irgendwo hinreisen. Okay. Geht da so ein bisschen die Romantik verloren? Also ich, ich habe immer so ein bisschen dieses romantische Verhältnis zur Landschaftsfotografie. So ich, ich fahre dahin und lasse mich dann quasi auf die Bedingungen und die Landschaft irgendwie versuche ich mich einzulassen, egal was da passiert. Klar, wenn jetzt total grauer Himmel ist und das einfach total trübe Suppe ist, dann ja. scheiße. Klar, da kommt bei mir auch nichts raus. Aber irgendwie hat man ja immer so die Hoffnung, wenn ich jetzt noch fünf Minuten warte, dann passiert irgendwas. Und manchmal passiert ah. ja tatsächlich was. Und das sind dann diese ganz großen Momente für mich zumindest, die du ja wahrscheinlich auch hast. Aber halt anders, weil du ja. sie besser vorhersagen kannst. Ja, ich, ich glaube, ich sag mal so, ich glaube, Leute, die Mathe-Physik LK machen und um sich Physikstudium zu entscheiden. Kein Romantiker. Sind <lacht> kleinen, <lacht> ich, ich bin absolut kein Romantiker, ja. okay. Das ist einfach so und ich glaube, ähm, mir macht das einfach Spaß, diese, diese, sage ich mal, diese Vorhersagen, diese Physik, was da hinten dran alles passiert, was da zu gucken, was in der Natur passiert aus dieser. Eher wissenschaftlichen, aus also diesem wissenschaftlichen Ansatz. Das macht mich, das nicht mich so extrem, mhm. dass ich es mag, diese Momente auf den Punkt zu bringen, sozusagen mit der Vorhersage, so richtige Nebel oder ein richtiges Motiv zu haben, ja, dass das mega geile Abend droht oder die, die perfekte Gewitter, das ist halt so das, was mich dann wirklich daran halt einfach weist. Mhm. Okay, cool. Wenn du jetzt sagst, du hast 1500 Locations, mhm. so in Deutschland. Wir reden ja nur von Deutschland, ja, ne? Ja. Ähm, Jetzt mal meine Frage, warst du schon an all diesen Locations oder hast du die teilweise auch im Internet recherchiert und hast gesagt, okay, das ist auf meiner Liste drauf, das ist, will ich irgendwann mal machen. Aber äh, und dann die, im Anschluss die Frage. Wie oft bist du in der Woche fotografieren, um um dieses Pensum zu schaffen? Ähm, also tatsächlich richtet sich nach dem Wetter. Wenn jetzt im Sommer äh, im Ahnung, September irgendwie Sommer, bis September sechs Wochen lang Hochdruck ist, ohne irgendein Wölkchen, irgendwas, was passiert am Himmel, dann bin ich nicht unterwegs. Wenn jetzt im Herbst zwei Wochen lang Regenwetter ist, bin ich auch nicht unterwegs. Ja Also es gibt Zeiten, wie jetzt zum Beispiel, wo es jetzt die letzten Wochen immer wieder Nebel gab, da bin ich so oft unterwegs, bin ich so viel fotografieren, dann gestern gibt es Zeiten, wo ich ja gar nicht fotografiere. Also das ist dann wirklich davon abhängig zu machen, ja. Und diese 1500 Locations, warst du da überall schon? Oder? Nee, natürlich nicht. Also Das ist immer so, äh, man, man, man entdeckt was, man sieht irgendwas bei, bei Instagram oder sonst wo und sagt so, boah, das, ist, das sieht jetzt irgendwie cool aus von Blickwinkel, da kann ich mir das und das mit vorstellen und dann trage ich mir das auf die Karte. Also das kann wirklich, keine Ahnung, irgendeine Dorfkirche in Bayern sein, die halt von irgendeinem Hügel aus fotografiert, das bei Nebel geil aussehen könnte. ja. ja. Und dann irgendwann, wahrscheinlich nie wird also es ist so ja wahrscheinlich nie aber die Menge an Locations die man halt zur Verfügung hat macht das halt aus dann kann man halt dadurch immer was fotografieren und immer irgendwo gute Conditions finden ja. und wie machst du das dann generell so von der Auswahl also ich, ich gehe mal davon aus dass du äh, Google nutzt für deine Karten und äh, also für die Locations zumindest ja. ähm, Gehst du dann einfach, sagst du dann, okay, ich habe heute, also heute sieht das Wetter irgendwie in der Region gut aus und dann öffnest du die Karte und guckst einfach dir jede Location in der Region dann an und sagst, das sieht cool aus und das kann ich mir vorstellen? Oder um, wie selektierst du da? Ich glaube, das ist, ich glaube, das meiste davon habe ich im Kopf. Also ich habe wirklich eine nameless Google Maps-Karte, ich habe dann 1500 Ortsmarkierungen, dass ich weiß, dass da was ist und ich weiß dann von jeder Ortsmarkierung, was das ist. Und ich weiß auch, wann ich, wie, wie ich das fotografieren möchte. Das habe ich immer im Kopf. Ähm. Um, das heißt, es ist genau so, ich gucke auf den Wetterkarten, siehst du, so, ja, hier Bayerischer Wald, hier ist irgendwo Nebel in dem Gebiet, ja, wie hoch ist dann ungefähr? Ach, okay, Ah, da habe ich mal irgendwo ein Motiv gehabt, dass äh, irgendeine Kapelle, die ist irgendwie halt eben rausguckt auf den Berg, die kuche ich mal raus, wo war die? Ah, die ist so 500 Meter, Und das könnte klappen, kann ich mal hinfahren. Also, das ist so schon so das Prinzip, nach dem ich dann arbeite. Okay, cool. cool. Da würde ich gleich eine Zuschauerfrage anhängen, ja. der Alexander Otto, unser lieber Kollege, der hat nämlich gefragt, wie hoch deine Trefferquote ist beziehungsweise gar nicht mal, wie verlässlich deine Vorhersagen sind, sondern wie verlässlich sind die Daten, auf deren Basis du diese Vorhersage machst. Also ist es, kann man da irgendwie eine Wahrscheinlichkeit sagen, 90 Prozent, 95 Prozent? Also meine Trefferquote für Nebel ist sicherlich 90 Prozent. Okay. Bei Gewittern sage ich mal so 60 bis 70 Prozent mhm. Abendrot, Morgenrot auch sicherlich 90 Prozent. Ja, also das ist so Schnee 100 Prozent. Das ist recht einfach. Ja. <lacht> ähm, liegt oder liegt nicht. Ähm, genau. Und das ist das zu sagen. Aber das ist heißt, nur die Wettermodelle ist schwer. Also viel davon ist natürlich eine, eine gewisse Erfahrung mhm. hier mit rein spielt. Es gibt nicht nur ein Wettermodell. Es gibt verschiedene Wettermodelle. Ähm, es gibt zum Beispiel auch das ist, das, ist, das ist, so viel Wissen, dass ich gilt, da, sag ich mal, 70 davon kann ich in einem Webinar weitergeben. Ich werde in den Tutorials nochmal mehr weitergeben, weil dann kann man sich wirklich, ich kann, ich kann sechs, zehn Stunden Videotutorial nur über den Nebel machen, ja. Weil dann geht's dann, welche Wettermodelle funktionieren da, Abgleich zum Beispiel zu machen. Wenn ich morgen früh Nebelfotografien gehen möchte, zum Beispiel jetzt dieser Hochnebel, überall hängt. Mhm. Da kann ich zum Beispiel abends gucken und sagen, okay, ah, das Wettermodell hat momentan zum jetzigen Situation die beste Übereinstimmung mit dem Nebel, wie er jetzt gerade ist. Okay. Da kann ich also davon ausgehen, dass es auch morgen früh am genauesten sein wird, weil es sozusagen die Ist-Situation am besten Vorrat, begriffen ja, hat. Okay, das ja. sind einfach so Dinge, das sind so viele kleine Details, die man da eben wissen muss. Ja? Da muss man dann zehn Wettermodell miteinander vergleichen und kann dann sagen, okay, ja, das passt oder da hat auch viele viel Ortserfahrungen zu sehen, so okay, das eine Wettermodell hat irgendwie ganz viel Nebel drin, sagt aber irgendwie minus drei Grad, das ist aber irgendwie plus ein Grad. Das kann also auch irgendwie schon was nicht stimmen, dass mhm. das da was das falsch ist, ja. Okay, das heißt, du hast einfach auch sau viel Arbeit, überhaupt mal an die wirklich verwertbaren Daten zu kommen, weil du vergleichen musst und so weiter und so fort, ja, oder? genau. Also du musst, ja, also das, die, die Daten alle frei zugänglich, aber du musst halt irgendwie gucken, diese Verknüpfung zu machen. Mhm. Und das ist halt sehr viel Übungsfrage einfach Okay, ja, Erfahrung. Alles ja. klar. Und Sowas bringst du ja den Leuten dann auch bei. Genau. Also du hast, ich habe ich jetzt auch gesehen, da auch wieder der Krise geschuldet, das Ganze auch so ein bisschen auf Online umgestellt. Du hast jetzt, wie das jetzt auch Webinare oh, an. Da muss ich mich kurz aufregen. Das wollte ich so oder so machen. Das schön ist jetzt aber <lacht> wunderbar. Das wollte ich. Ich, ich habe ja letztes Jahr, ich gucke ich habe letztes Jahr 2009 60 CP im Semester gemacht und genug Umsatz davon, gut leben zu können. Und jetzt dachte ich so, wunderbar, jetzt kann ich endlich mal Umsatzsteigerungen machen, noch ein paar mehr Ideen umsetzen, endlich mal wirklich was verdienen, ja. Und jetzt verdiene ich genauso viel im letzten Jahr, obwohl ich 200% mehr reingesteckt habe als letztes Jahr und krieg dafür gar nichts, obwohl ich 50% Umsatz sozusagen aber alles weg ist, ja, das ist also, ja, genau, also... So, so viel dazu. Aber wenigstens verdienst du noch so viel wie im letzten Jahr. Ja. Es gibt andere Leute, die ja. viel ja. weniger. weniger ja. ja, aber das ist auch schon dem Webinar-Geschulter. Das war jetzt nichts, was ich jetzt zeige oder so eine, ja eine Corona-Geburt. Also das war schon Klar. eine ja. geburt Ja. So, so, so, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Notgeburt, dass du irgendwie Geld verdienst. Ich ja. weiß es nicht. ja. ja, ja. Aber trotzdem äh, bietest du es an. Ja. Ne, das ist ja Fakt. Ähm, da können, wie, wie viele Leute können da teilnehmen? Ähm, ich mache das mit 40, ich werde es das nächste Mal mit 50 Leuten probieren, weil die Nachfrage extrem groß ist. Ähm, ich ist ein Termin, der nächste ist ja zwischen, zwischen den Jahren. Da werden dann viele Leute Zeit haben, 28, 29, 12. Da möchte ich dann mehr anbieten, weil ich gerade natürlich auch nicht jeden Abend ein Webinar machen. Also die Nachfrage ist schon sehr groß momentan. Ja. Und äh, gibt es im Januar auch schon Termine? Im Januar habe ich am 14. und 15. Januar, habe ich dann da okay. also ich würde dann so eigentlich jeden Monat mal, mal so ein Webinar anbieten. Das wäre ja jetzt, wenn ihr da Interesse dran habt, für euch dann auch interessant, weil der Podcast wird äh, ja im Januar an, an ist, Anfang Januar rauskommen. Ja. Das heißt, wenn ihr Mitte Januar Bock und Zeit habt, dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen beim Bastian. Was kostet der, das Webinar? Der kostet 100 Euro, das sind sechs Stunden. Um, aber das könnt, ja ihr, könnt, ihr, könnt ihr euch übrigens auch als Aufzeichnung holen, das ist auch gar kein Problem. Ich sag mal so, ich kann das mit 40 Leuten deshalb machen, weil ich es so gut erkläre, dass keiner <lacht> Fragen stellt. Nein, das ist so, ich krieg keine, ich krieg keine Fragen gestellt, das okay. ist das Wichtigste, ja. Man kann ja was kapiert hat. Nein, nicht. Genau. Was hat er gesagt? Es gibt immer zwei Gründe, Leute keine Fragen stellen. Weil sie es nicht verstanden haben oder weil sie alles verstanden haben. Ja. Das musst du immer so aussuchen. Ne? Nein, also deswegen funktioniert das auch. Und wer möchte, kann sich auch die Aufzeichnung holen. Und wenn er noch Fragen hat, der kann mich gerne anrufen. Telefonnummer steht auf der Seite. Okay. Marco Fono, bitte nicht. <lacht> Verlinken wir alles natürlich unter dem Video. Da könnt ihr gleich mal reinschauen. Und äh, das Schöne ist ja jetzt auch, ähm, und die Zuschauer unter euch, die Patreon-Mitglieder bei uns sind, die uns also auch monetär äh, monatlich so ein bisschen unterstützen. Ähm, das ist ja jetzt heute die erste Folge, wo es diese Benefits, äh, diese Vorteile, mir ist das deutsche Wort gerade nicht eingefallen, peinlich. <lacht> Benefits aber passt. diese Vorteile, die ihr äh, durch die Patreon-Mitgliedschaft ähm, quasi habt, die finden heute das erste Mal statt. Und der erste große Vorteil ist nämlich, dass wenn ihr die Goldmitgliedschaft habt, dann äh, gibt es in der Verlosung ein... Webinarplatz bei dir zu gewinnen, im Wert von 100 Euro. Ja? Und noch das Buch vom rheinwerk das vor der, das eine Fotografie mit Wind und Wetter. Und noch das Buch mit dazu. Das ja. heißt, wir haben einen Gesamtwert von 140 Euro? Ja. Ist das richtig? Kriegen wir dann noch ein Autogramm dazu? Ich kann das auch unterschreiben. Das dann sind wir 500 ja. Euro mindestens. Also ihr müsstet theoretisch, wenn ihr in der Verlosung teilnehmen wollt, Goldmitgliedschaft Patreon machen. Das ja. kostet 9 Euro im Monat und könnt dann aber im Wert von 140 Euro, bzw. 500 Euro ja. gewinnen. Also wenn ihr da Bock drauf habt, uns ein bisschen zu unterstützen, wäre natürlich super, dann können wir den Podcast auch weiterführen. Übrigens 10% aller Einnahmen von Patreon spenden wir weiter an Umweltorganisationen, damit wir der Umwelt auch noch ein bisschen was Gutes tun können. Regenwaldaufforstung oder je nachdem, was wir noch finden. Wir müssen uns noch ein bisschen genauer Gedanken machen, was wir dann gesammelt quasi genau. mit dem Geld machen. Genau, Aber wir werden natürlich nicht jeden, jeden, jeden Centbetrag einzeln jetzt überweisen, sondern wir machen das vielleicht ein, zwei Mal im Jahr, dass wir dann eine größere Spende machen. Genau. Da werden wir euch auf jeden Fall auch drüber auf dem Laufenden halten. Und außerdem es schon bei der Silbermitgliedschaft für 6 Euro im Monat. Ich um muss jetzt mal ein bisschen Werbung weiterzumachen. Der Bastian wird nach dieser Podcast-Aufzeichnung noch eine weitere Aufzeichnung machen, wo er ein kleines Tutorial aufnimmt. Weißt du schon, was du da machen wirst? Ja, ich will einen zehn Minuten Schnell-Crash-Kurs machen, wie ihr in 10 Minuten Nebel vorhersagen könnt. Ziemlich zufällig. Puh, sehr geil. Sehr ja. geil. Also, hole ich ihr, mir doch gleich die Goldmitgliedschaft. Weil auch tun, G weil guck mal, guckt, holt, holt euch Pat Patreon-Mitgliedschaft, guck mal, was in der Schule da mitgebracht Da hat ja kann ich halt nicht mal richtige Stühle der Stadt. <lacht> ja. ja, so ist das. Also. Nein, aber schön, das äh, freut uns sehr und ich denke mal, das ist auch ein sehr, sehr cool, eine sehr, sehr coole Verlosung und auch ein sehr, sehr cooles Gimmick, dass ähm, dieses Tutorial dann, sich dann im Nachgang. Noch anzuschauen. Und vielen Dank an dieser Stelle an alle diejenigen, die jetzt schon Patreon-Mitglieder sind. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Richtig, genau. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Es freut uns und bedeutet uns wirklich viel, weil wir machen den Podcast echt gerne. ja Wir machen immer was Cooles, frieren uns den Arsch ab hier. Es ist wirklich so. <lacht> wir können uns dabei <lacht> Aber es macht auch verdammt viel Spaß. Also, ja. okay. Das <lacht> noch ist okay. Du hast noch ein paar Zuschauerfragen, oder? Ich habe äh, tatsächlich, eine haben wir ja gerade quasi schon mit anfließen ja. ja, lassen. Grüße an Alex. Ähm, der hat noch eine zweite Frage gestellt. Der hat noch eine zweite Frage ja. gestellt. Ja, wann geht ihr endlich wieder zusammen auf Tour, wollte er wissen. <lacht> Aber das kannst du ihm auch mal ich privat aufbeantworten. Ich glaube, ich kenne da so einen Kon so Konzern in Mainz, der heißt BioNTech. Da kannst du mal fragen, weil ich kann die, die Impfung ein bisschen beschleunigen. <lacht> <lacht> dann können wir gerne wieder auf Tour gehen. Ja, und dann hatten wir noch eine Frage von der Miriam, äh, die zufällig meine Mitbewohnerin auch noch ist. <lacht> Hat mir auf Instagram geschrieben. Ähm, sie würde gerne wissen, ob du während deiner Wetterfotografien auch mal irgendwie richtig in die Scheiße geraten bist. Also gab es mal eine Situation, wo du dachtest: Oh, oh no. Frage, ich bin ja. tatsächlich richtig in die Scheiße geraten. Ja. Ich bin in den Niederlanden, die haben ja so Drainagen-Entwässerungsgräben zwischen den Feldern. Und wenn da so Gras drüber wächst, dann siehst du die nicht. Die sind so 50 cm breit, aber sautief. tief. Oh nein! Dazwischen drin stehen Kühe. Das ist quasi einfach nur so eine Art nicht fließendes Biotop auf Kuhkacke und Pisse. Oh. Und, ne, und da bin ich tatsächlich <lacht> reingefallen beim Stormchase. Und da war es so eine Gewitterzelle drüber. <lacht> da war es so eine Gewitterzelle. Und ich so eine Kamera wie ein Acker gesprintet. Wow, geil, Gewitterzelle hinten Vordergrund, Ich renn so hin und sehe auf dieser Kuhweide, die, die ist einfach nur eine Wiese ist, diese 15 cm Drainage nicht. Und fall komplett rein. Ich habe oh, das hier hin Mit Schlamm. Kamera auch kaputt? Nein, nein, die Kamera, <lacht> Kamera, nee, nee, Kamera habe ich <lacht> okay ja. Ich bin so reingefallen. Ja. Außer ich auch schaut die Kamera Kamera Das ist genau, der typische oder? Fotograf. Move, ganz ehrlich ja. ich hatte das auch einmal da war ich in island mit äh, daniel chong und der daniel chong der ich weiß nicht ob ihr den kennt der äh, ist ein ganz bekannter dubai fotograf der hat der ist bekannt <lacht> durch dubai. und der wir waren in island zusammen und wir waren ähm, an, an, an dem strand ähm, ich, wie heißt denn diese location da an äh, reni nee ice beach black ice nee nee nee, nee das, ist, das andere glaube ich Renis ja ich, ich kann der, das Oder Renis also der ja. mit den Felspenügen ja, ja genau genau so und da sind ja relativ große wellen auch ja. Und, und, und Daniel war der Meinung, naja, wenn man ein bisschen weiter ins Wasser reingeht, dann kriegt man so schöne führende Linien, wenn man das so ein bisschen in der Langzeitbelichtung dann macht. Ja, und dann äh, kam irgendwann die ganz große Welle. <lacht> und es gibt tatsächlich, ich weiß nicht, vielleicht finde ich es noch, dann können wir das einblenden. Es gibt ein Behind-the-Scenes-Foto, genau im richtigen Moment abgedrückt, wie Daniel wirklich bis hierhin von dieser Welle verschluckt wird und er reißt auch nur noch in dem letzten Moment seine Kamera mit dem Stativ so hoch. Mhm. Er war selber komplett unter Wasser und wir waren im März, das ja. war richtig kalt oh, schön. Das war ja. richtig, und der war wirklich komplett von oben bis unten nass. Ja. Und du warst voller Scheiße. Ja, ja, also, ja aber, ja, aber, aber dieser ja, Move offensichtlich, Scheiße, die, die Kamera so ja, hoch zu reisen, voll der ist das, das ist, ist es scheint nicht. so ein Fotograf aber, nicht zu sein. Aber ja. so richtig, wo ich jetzt gesagt habe, ey, das ist jetzt echt hatte ich es eigentlich noch nicht gehabt, also das ist eigentlich immer. Naja, sprichwörtlich warst du schon dran. Ja, ja, genau, aber so wirklich, wo man sagt, so das. Kein Blitz oder oder so. Ja, das, das ist ja normal, aber. <lacht> das aber zähl, nicht auf dein Auto ich, oder so. Das will ich nicht. Ich sage, äh, das, das ist eigentlich mal Berufsrisiko. Das ist normal, aber ähm, sage ich mal so wirklich in die Scheiße so so ausweglos oder sowas wo wir so, oh das ist jetzt gerade mal gut gegangen okay. habe ich jetzt zum Glück noch nicht gehabt also. und irgendwie blöde Situationen bei Stürmen mit umfallenden Bäumen oder tatsächlich immer ich, immer Hage rechtzeitig in Sicherheit das gewesen einmal? das einzige was mir war ähm, beim Storm 2019 ähm, da war es so einzelne Superzellchen, die sind auf uns zugezogen und dann haben die irgendwann gedacht so ja ich mache jetzt mal so eine Linie Und da war es so eine, eine geschlossene Frau so Superzelle an Superzelle super an, Superzelle mhm. an, Superzelle an, mit einer Shelf cloud vorne dran. Du konntest also, wir hatten auch kein ja Internet, also du konntest nur raten, wo, die wo, wo jetzt das Rotationszentrum, für es Superzellen ist, die, die Wall-Cloud. Du hast ja auch nicht gesehen. Und dann äh, sind wir so gefahren und dann auf einmal, meint so, mein, mein Fahrer meint dann also, oder unser der Dani, also unser Fahrer, meint auf einmal so, Bastian, kannst du noch wieder was sagen? Das macht mich nervös, und auf einmal auf <lacht> zu reden. Weil ich einfach auch gar nicht wusste, was ich jetzt tun sollte, weil ja. du hast nur so gemerkt so, der ist auch nicht mehr, der hat das Lenkrad so gehabt im Auto. Und du hast oh, noch, ich habe, ich habe noch nie in meinem Leben so schnelle Wolkenfetzen gesehen. Die sind wirklich, du konntest aus dem Windschutz, du konntest der Windschutzscheibe zugucken, die sind so über die Straße gezogen. Oh, leck. Und dann kam auf einmal so rum. <lacht> du kannst wie in die andere Richtung, so 20, so, so 200 Meter weiter, so, oh, fick. Und dann sind wir, glaube ich, ist genau die Walker <lacht> über uns drüber gegangen, ja. Und das war so, das, das, und da war so, das, da, da war, das, da war zu viel Regen aus und es hat keinen Tornado mehr gegeben. Aber das war schon das Rotationszentrum ja. und da war richtig, richtig Windstärke drin. Ja, Puh. Das war Eher, schon wenn so, du schon so mit dem Lenkrad irgendwie ja ja, ja genau also bist. ja ähm, das war schon ja aber da, da kann man das ist so im Moment da kannst du kannst nichts mehr machen du kannst auch nicht mehr wegfahren weil du kannst irgendwann passiert das so schnell und so schlagartig also ist nur kurzer Zeit da kannst du nicht mehr drauf reagieren ja. Ja. und wahrscheinlich ist es da dann auch schlauer einfach stehen zu bleiben und das auszusitzen oder das ist so die Frage. Also wir sind dann gefahren, weil, wir, weil ich hab gesagt habe, okay, äh, fahren wir lieber nach Norden. In, weil es ist so, dass die stärksten Superzellen im Süden immer sind, weil die, die warme Luft anzapfen. Wir so, okay, jetzt äh, haben diese Front, jetzt fahren wir lieber nach Norden. Da war vorher schon mehr normaler, anfangs wie Landregen. Das, das okay. ist wahrscheinlich geringer gewesen. Okay. Ja. Okay. Das hatten wir gehabt. Ihr habt uns ja, wie in jeder Folge, wieder Bilder geschickt. Vielen Dank dafür. Äh, speziell diesmal für Basti. Und ihr kriegt jetzt ein bisschen Feedback von uns, würde ich genau. sagen. Genau. Lass uns wir einfach wir uns mal anfangen halt mit dem ersten Bild. Ich gebe dir das einfach mal so hier in die Mitte. Und ja, die Zuschauer würden einfach interessieren, was der äh, Wetterprofi Bastian Werner zu solchen Fotos sagt. Beziehungsweise äh, da geht es jetzt wahrscheinlich nicht nur um Wetterfotos, sondern generell auch um den Bildaufbau, Komposition und so weiter. Nein, ich finde das Bild super man könnte aber ich hätte ich, ich ein bisschen mehr Drama reingemacht was natürlich immer mein persönliches Gusto, persönlicher Gusto ähm, finde ich sehr cool ich weiß nicht ob ich mich gegen oder für diesen Vogelschwarm da rechts entscheiden entschieden hätte ich glaube ich glaube ich hätte ein Bild genommen ein späteres Bild in welche Richtung fliegen die Vögel man kann das ich glaube die fliegen von links nach rechts das ist natürlich blöd vielleicht hat das da natürlich eigentlich schwierig er hätte wahrscheinlich früher reagieren müssen der der Fotograf aber das ist natürlich immer schon lieber so Vogelschwärmen, die plötzlich auftreten, dass sie leer beim Leuchtturm bei diesen Schafen sind. Das könnte man ja auch ja, im Nachhinein so vielleicht ja, ein ja, bisschen man, verschieben, man, man könnte das natürlich, wenn man das möchte, können das so rüber verschieben, würde ich jetzt auch nicht machen, aber, aber. Man könnte. Man, man, man, könnte, genau. Dann wäre das sozusagen noch ein bisschen zentraler, weil ich guck so auf die Leuchtturm, auf die Schafen, dass also die Vögel sind weit recht, aber das ist hier auch jammern auf hohem Niveau. Soll ich einfach wischen? Ganz einfach aber, weiter aber die nach. Stimmung finde ich sehr, sehr geil. Und ich finde es auch cool, ja. dass es so gedrittelt ist, ne? Dass ja. du sehr viel Himmel hast. Es ja. ist sehr beruhigt dadurch. Ja. Also finde ich sehr, sehr cool. Ich finde es auch sehr gut. Also deswegen das ist es hier ja minimal, keine, schalten, ne? keine große Kritik. Mhm. mhm. Alles klar. Das Wald. ist, ja, das ist das ist irgendwo im Pfälzerwald. Ähm, welcher Felsen ist das? Na, fällt der Name jetzt nicht an, aber ich weiß nicht. das ist. Ähm, Finde ich gut vom, vom Bildaufbau her. Das Morgenrot ist natürlich fantastisch, aber hier hätte ich jetzt nur ein bisschen Kritik an der Datei verarbeitet. Ich finde, es, es der Himmel wirkt sehr wie ein Gemälde. Ähm. Das liegt aber auch daran, dass man sieht im Abendrot, da sind sehr viele Farberpresse drin. Auch sieht man unten die helleren Bereich dass das irgendwie ein bisschen ausgefressen ist. Also vom und sowas gar kein Problem, aber wenn man es jetzt darum gehen würde, das Bild sagen, nach, nach der Dokumentationsechtheit zu bewerten. Und da haben wir auch so ein bisschen so eine Kontrastumkehrung. Der der Fels und die Bäume sind so hell wie, wie die Wolken, was keinen Sinn macht. Das Licht kommt ja von den Wolken oder vom Himmel oben. Ne? Das heißt also, müsst müsste eigentlich den Vordergrund ein bisschen dunkler machen, den Kontrast ein bisschen rausnehmen dass man die Tiefen dann nicht verliert, dass der dass der Vordergrund nicht heller ist als der Himmel. Weil sobald man dieses Problem hat, wirkt das dann oder macht, wirkt das immer unecht. Weil wir wissen ja von unserem Auge, okay, dass das Licht kommt vom Himmel, ist aber jetzt irgendwie hier so ein bisschen falsch. Das würde ich ändern, aber ansonsten auch hier von der Komposition und sowas, vom Wetterphänomen, ist natürlich hier... Kannst du das mal ein bisschen drehen? Das ist, das ist natürlich mal... hier... Ah, jetzt, okay. Genau, ja, ja. es auch ja, das ist das. die Farb, so irgendwie die Datei, die Farben sind irgendwie ein bisschen... Die ja, sind ein bisschen krass, ja, ja, das stimmt. Das ist irgendwie oder genau. Ja, das das ist, ist ein Klassiker, ne? Ja, ja, das, das, das ist ein Klassiker aus dem Pfälzerwald und ich äh, ziehe den Arm. Das ist die Frage, ob das ein Kursteilnehmer von mir gewesen ist oder von meiner Fotoreise oder der Florian Horsch, der ich da noch dem äh, der Abends auch getroffen hat den einzelnen Fotografen, die da waren. Ähm, ich glaube, das ist. er. Ja, ich ich habe den Namen auf jeden Fall gelesen. Ja, ja, dann, e dann, ist, ja, ja dann, dann ist es, dann ist es von Florian, genau. Ja, von der Konversation ist das super. Das Einzige, was ich hier noch gemacht hätte, ich hätte. Äh, diesen ganz kleinen Ast, der da oben so an diesen Teufelstisch so ranragt, den hätte ich weggestellt, dass da so eine kleine Lücke noch dazwischen ist. Also das geht so, da ist dieser Baum, berührt so ganz bisschen oben noch diesen, diesen Teufelstisch, ja, das mhm. ist so keine Lücke dazwischen. Und das, das würde ich noch berühren, ansonsten. Ich bräuchte ein bisschen Luft zum Atmen, so. Genau, ne? Farbe, Belichtung, ist das alles, ist das alles super. Ich hätte vielleicht den Vordergrund noch einen Ticken dunkler gemacht. Da ist mir der Vordergrund auch so ein bisschen gleich hell wie der Himmel. Ich glaube, ich den Vordergrund einen Ticken dunkler gemacht. Ja. Ich sehe auch wie auch diese Lichtumkehr, dass der Himmel, dass der Vordergrund so hell ist wie der Himmel, das keinen Sinn macht, weil der Vordergrund eigentlich Schattenseite ist. Also da, wo ich den Vordergrund mich ein bisschen dunkler noch machen. In dem Fall hätte es mir, glaube ich, sogar ganz gut gefallen, wäre man vielleicht, weil im Himmel ja nicht so wahnsinnig viel passiert. Das ist oben links im Bild passiert halt so wahnsinnig wenig und der rechts der Baum, der ist so. Also ich, meine Überlegung wäre gewesen, ob man vielleicht an das Ganze noch ein bisschen näher rangeht und vielleicht einen Ticken mehr vom Himmel noch wegnimmt und dann die Perspektive eher noch einen Tick nach unten shiftet. Aber schwierig, ich war ja, noch nicht da. Da hat man die, die Wurzeln nicht draufgekommen, also der Baum ist schon recht groß gewesen. Also ja. Wenn du weiter vorgehst, hast du halt keinen Vordergrund mehr, hast du, okay. Fels okay. hier hast du diese eine Wurzelreihe. Das Klar, ist es ist natürlich immer eine Frage, ja. wie ist es vor Ort? Ne? Ja, das, ja, das ist natürlich, Stimmung. das ist Ho -ho. natürlich ja. Bin ich neidisch, hätte ich auch gerne. Ich habe so eine andere Perspektive. Das ist natürlich mega perfekt im Abendlicht. Also, Abendlicht, passende Nebel. Das war wahrscheinlich die letzten Tage irgendwann, wo ich mich irgendwie nicht dazu durchgedrungen habe, nochmal da hinzufahren, so Bug Trifels. Also, ich vermute, dass es eben die letzten Tage war, so vom, vom Blätterstand und von der Nebellage. Ähm, ja, Absolut perfekt, also richtig belichtet, stimmt alles, also da würde ich nichts dran ändern, Finde ich ein super Foto. Die Komposition ist schön, wie es da so drin schwebt, ja, ne? absolut, ja. also auch richtig im Moment abgepasst, wo die, die Nebelwelle nochmal so ein bisschen da hochgegangen ist an der Burg. Ja, ich glaube, ich hätte, ha, ich habe was gefunden, guck mal, <lacht> jetzt, jetzt, jetzt habe ich noch was gefunden, ich hätte rechts, rechts vom Bergfried... Guckt ein Baum hinten raus. Ah, ja. Mhm. Da sieht man so drei kleine Ästchen. Die hätte ich noch weggemacht. Wenn man hinguckt, dann, dann findet man das. Bleibt man eher. da so hängen, ne? Ja. Ansonsten, ja. also super Foto. Ähm, hätte ich mal hinfahren können die letzten Tage, aber irgendwie habe ich es nicht gemacht. Weil ich habe hab die Burg schon über dem Nebel, aber die Perspektive ist eigentlich auch ziemlich cool. Ich glaube, ich muss nochmal auf den Rehberg-Turm. <lacht> so. Wo sind wir hier irgendwie? Oh, krasse Ja, ja, ja. Aber irgendwie, irgendwie, das, das, das. Das hat man schon mal gesehen. Wo ist das? Zeig mal her nochmal. Guck mal, irgendwo, irgendwo kennt man das. Also diese, dieses Gebirge. China? Nee, nee, nee. Das ist, das ist, ähm, Ich erkenne es aber auch nicht. Ja, es ist irgendwie, ich habe irgendwie. Ach nee, Dolomiten, oder? Nee, ich glaube, das ist eher so, so Südfrankreich, Alp, äh, so zwischen Italien und Frankreich, die Alpen. Ah, oder? Seealpen quasi. Ja, ja. ich glaube, Könnte ich glaube, sein, ja. Das sein, Ich war, bin mir nicht sicher, wahrscheinlich sind wir jetzt ganz falsch, das sieht so aus. Ähm, die Felstürme sahen kurz, also so in dem Spiegelung ja, sah ja, das ja, aus ja, wie ja. dieses Tier- und Schadengebirge. Ja. Ich äh, finde, die Landschaft Landschaftkomposting so gut, aber die die Dame im Gelb ist mir zu random. Wie, wie kann man das sagen? Also es ist nicht so, ich glaube, das liegt daran, dass sie nach rechts guckt. Und sie steht tatsächlich... Würde sie jetzt auf dem Fels, ja, der direkt genau. vor ihr ist, ja, draufstehen, ja. dann wäre das irgendwie ich, eindeutiger. Ja, ich, ne? ich, ich vermute, das war der Plan, aber ich äh, möchte das nicht jedem raten, auf dem Fels drauf zu stehen. Ich meine, das ist, da muss man auch schwindelfrei für sein. Ja, ähm, ja aber ich glaube, das, das Hauptproblem ist wirklich, dass sie nach rechts guckt. Weil irgendwie das Licht, die Linienführung, im Licht leitet dich halt nach hinten links ins mhm. Bild. Du guckst ja, ne? Und sie guckt aber genau in die andere Richtung. Sie Und guckt voll glaube, raus mal, aus dem Bild. Ja, genau, ja. Sie, sie guckt sozusagen raus aus der, aus der Perspektive, die man äh, den Weg, den ich mit dem Auge durchs Bild nehmen würde, ja. Ansonsten äh, passt das. Ich glaube, ich würde ja im Himmel noch mal gucken. Das sieht auch so aus, als das so ein bisschen überbelichtet. So ausge. Das hier, es ist ja ist Instagram-Style, das Bild. Das ist ja immer normal, dass man den Himmel da ausfresst. lasst. Mhm. Aber ich da würde würd den Himmel ein bisschen zurückholen. Der ist, glaube ich, bei mir zu ausgefressen. Ja. Gerade hinten in der Ferne sieht man scheinbar so, so Nebel. Ja. Da ist er ja auch ausgefressen. Der Nebel hatte, keine, hatte eigentlich eine Kante zum, zum Himmel und das ist ja komplett weg. Das ist, weg, das ist ausgefressen, ja. Also das würde ich von der Detail noch anders machen. Ich finde noch ein bisschen schade. Was ich schön finde, ist, ja. dass ähm, diese Felsspitze da in der Mitte tatsächlich unterhalb von dem Gebirge dahinter schneidet. Ja. Also das finde ich gut, dass es keine Überschneidung gibt. Ja. Aber ich hätte vielleicht probiert, tatsächlich noch ein bisschen näher mit der Kamera an die Kante vorzugehen, um, weil es passiert, so wie ich es jetzt sehe, vorne relativ also mir ist nicht so ganz klar, warum da so viel Platz ist. Ja. Also es geht ja eigentlich um diese Wahnsinnsaussicht und dieses Gebirge und die Stimmung. Hey, Wäre ich vielleicht tatsächlich noch einen Tick weiter nach vorne gegangen und einfach mhm. dieses relativ unspektakuläre links unten vor ja. allem einfach abgeschnitten, ne? Ja, absolut. Ja. Aber sonst irgendwie ja. ziemlich coole Location. Auf jeden, jeden Fall. Fall. Also ich wüsste gerne, wo das ist, kenne ich auch nicht. Ja. Das ist natürlich hier Oh Herr. Wo ist das denn? Das, kann ich noch, also das, das ist sowas, das, das sieht so aus, als müsste man es eigentlich irgendwo kennen. Aha. Weil es. Es, ist, es sind Birken. Wanaka-Tree-Style. Ja, yeah, aber es, ist, <lacht> es, sind, es, sind, es sind drei Birken auf, einem, auf, auf irgendwelchen Holzstümpfen, ja, der, raus, super cool, der rauswachsen. So. Das muss soll die Special Location sein, weil ich habe noch nie auf irgendeinem Foto gesehen. Ne? kenne ich nicht, kenn ja. nicht aber das, das ist mega nice. Also. Das ist auch irgendwie Sand, das ist Sandboden. Ist das Sand? Ja, ja, das, das, das, das ist irgendwie Sandboden. Ach, das ist wie an der Küste schon fast, ne? Ja, ja, das, ich glaube, das, das muss irgendwie entweder, das sieht man im Hintergrund. Im Hintergrund scheint man See zu sehen, guck mal, da sieht man so Ufer, so, so Uferbewuchs. Stimmt, da ist irgendwas. Ich glaube, so. das ist irgendwo ein See. Ich würde, ich würde mal sagen, das ist irgendwo ein ähm, Skandinavien wahrscheinlich. Mhm. Ist. Ganz unbekannt, aber super cool, diese, diese Linienführung unten mit diesem, mit diesem Verwischen im Sand von der Strömung. Hammer, ja. ja. Absolut genial. Wobei es ist, es ist ja es ist ja schon mal Sandstrand. Das kann ich nicht unbedingt. Also es so, sind ja so Gezeitenlinien drin. Also. Ja, stimmt. Ja. Es spricht eher ja. für mehr. ne? Ja. Was ja. ein super geiles Bild. Ja, mega nice. Also das würde ich mir an die Wand hängen. Also ehrlich, das ja. also ist also super ruhig. Super, noch nie, noch nie irgendwo gesehen. Ja, also finde ich, find ich super das Foto. Kann Auch noch ein bisschen perfekte Herbstfärbung in den ja. Bäumen. Richtig schön. Ja. Respekt. Oha. Er hatte da nicht sein Wasserzeichen entfernt, Markus. <lacht> <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, ne, was super Foto, HDR passt alles, nichts ausgebrannt, die Möwen. Die sind verwischt, deswegen glaube ich auch, dass die echt sind. <lacht> ja, aber nee. perfekt reinplatziert die Möwen. Ne? Naja, nee, ich glaube, ich, da ist da ist noch so eine die ist nicht so perfekt. Die fliegt so links vom Fels, guck mal. Die, die sind verwischt. Ah, okay. okay. Das, das macht auch Sinn, weil guck mal das Wasser, guck mal, das Wasser hat ungefähr die gleiche Verwischung wie die Möwen. Das auch mit so einer mit Blende 6 oder sowas ja. fotografiert den Sonnenstern. Also das ist super. Ich glaube das Einzige, ich hätte, es ist mir, es wirkt mir ein bisschen zu zu too much HDR. Mhm. Ja. Ich das glaube, ich hätte, gewesen, ja. genau, ich hätte den Bereich um die Sonne aufgehellt. Das sozusagen, weißt du, weil die Sonne ist sozusagen... Der hellste Punkt im Bild. Ja, also, der hellste ja, Punkt ja. im Bild. Ja, das ist aber nicht so die Wolke oben drüber eigentlich. Also ich hätte, glaube ich, um die Sonne so ein bisschen aufgehellt. Und ich hätte diesen, diesen Felsen, der im Vordergrund liegt, der ist so super crispy klar. Mhm. Ich glaube, ich hätte da die Kleidung ein bisschen rausgenommen und den Kontrast auch wieder und so ein bisschen abgedunkelt. Ja. Der, ist, der ist so... Weil, weil eigentlich möchte man ja auf diesen Felsen in die Mitte hinten reingucken zur Sonne, aber dann ist ja da so ein bisschen der Blick der poppt so arg raus, ne? Genau. Ansonsten von der Farbe, also da muss man, ist es alles super, ja? Absolut, ja. ja. Es ist wahrscheinlich nicht möglich gewesen, nicht weiter nach rechts zu stellen. Das glaube ich das Meer. Also ja, ist mehr. Genau, ja, genau. Ich glaube, die Ticken nach rechts noch gegangen, ja. Oder man endet wie dann jetzt schon. Hatten wir ja schon. Ne? <lacht> ja, dann oder man man das einfach aus und schiebt den Felsen ein bisschen nach rechts in Fotos. Das kann man auch. Machen. <lacht> Oh, sind ja recht, ziemlich viele Bilder doch. Ja, das, das finde ich cool, aber mir fehlt bei. Der Weg ist mir zu weit links. Das ist so ein bisschen, ist so, ich, ich, ich stoße mhm. beim Gucken den Weg links an, ich würde das nochmal. Ne? Ja, ja. Ein bisschen zentraler, ne? Ja, ein bisschen nach rechts. Mir, mir ist auch, glaube ich, die Lücke zwischen der, der Weglinie und dem Baum rechts ist mir irgendwie zu groß. ich ja, glaube, man hätte sich weiter nach links stellen müssen mhm. vom Weg. Weiter, ja. Genau. Ja. Und das ist ganz cool. Ich, aber ich glaube, ich hätte das Ganze von der Bearbeitung noch so eine Art, ein bisschen mehr so ein Vignettierungseffekt gegeben. Mhm. Es fehlt so ein bisschen noch die, die, die Lichtführung, ja. die, die Lichtführung hinten ans Ende von der Straße. Ansonsten auch super Foto von den Farben her, schön. Tolle Stimmung. Genau so schön, schön bearbeitet. Ich, ich hätte wenn, ja. das ist ja so eine Nebenstimmung, aber ich hätte es vielleicht tatsächlich auch noch ein bisschen weicher bearbeitet. Das kommt doch recht hart und kontrastig ja. daher, wenn ich es mir so anschaue. Okay. Ja, ich glaube, das ist Geschmackssache, ja, ne? Ich ja. find's okay eigentlich. Ja. Ich glaube, ein bisschen Klarheit könnte man rausmachen. Mhm. Ja, ansonsten ist es eigentlich gut. Das ist. Nee, das ist nicht Praxa Wildsee. Ist, mm. ist das Wildsee? Nee, nee, nee. Nee, das ist nicht Praxa Wildsee. Nee, ich glaube nicht. Nee. Nee, nee ist das ist irgendwie. Ist das. Ist das. Ist das nee, nee, der Großausee ist das auch das ist nicht. Ist in Kanada? Zeig mal her, Kanada? Na, es ist der Seealpsee in der Schweiz. Der Seealpsee, das könnte sein, da war ich noch nicht. Also ich hab, ganz sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube. Ja, finde ich gut, aber auch da ist mir der Vordergrund wieder ein Ticken zu hell im Vergleich zum Himmel. Also es wird auch wieder zu zu ausgeglichen. Mhm. Ich würde den Vordergrund ein Ticken dunkler machen, ein Ticken Klarheit raus wegen dem Schnee, ne, und dann kommt ein Ticken ja. Kontrast raus und dann passt das auch wieder, weil das ist so, der, der Berg ist wieder so ziemlich gleich ja, wie der Himmel, das war keinen Sinn machen, weil der Berg eigentlich komplett in der Schattenseite vom, ja. vom Abendhimmel ist. Ansonsten, Bildaufbau, passt alles super. Ja, ja, die, Reflekt, die Reflektion ist, ist relativ gleich zu dem... Obwohl, es ist schon ein bisschen dunkler. Gerade in den Lichtern siehst du das gut. Also da ist okay. gar kein Problem. Ich hätte vielleicht vom Bildausschnitt, ich finde es ein bisschen schade, links ist halt so sehr dominant, der Berg, der da hochgeht. Ja, ich glaube, ich hätte einen Tick mehr Brennweite benutzt. Genau, ja, ein bisschen ja, näher ja. ran, ja. Ich würde es noch kroppen. Wahrscheinlich hast du es nicht gemacht, wenn ich den Baum da rechts steht. Weißt du, wenn du da, Klar, ich wenn du den so anschneidest, ja. ja. Ich glaube, das, das war wahrscheinlich der, der Punkt. Ich glaube, dann würde ich es einfach dann... Oder ein Hochformat oder so? Ja, Photoshop ein bisschen runterzerren links den Berg. Oh, oder in die Ecke <lacht> <lacht> lassen, ja, ja. ja. Oder so. Das war's. Ja, das, das war's. war's. Ja, ja, vielen, cool. vielen Dank für eure Einsendung. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht und äh, wir hoffen natürlich, dass euch das Feedback auch ein bisschen was gebracht hat. Äh, ja, danke, Basti. Vielen, vielen Dank. Dank für die Einladung. Hat vielen, viel vielen Spaß Dank, dass du, genau, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns äh, heute zu drehen. Ähm, es war sehr kalt, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. <lacht> <lacht> also, das ist Originalgeschwindigkeit, wenn ich meine Finger noch bewegen kann. Das hat doch so ein Wischen gereicht. Ja, wir gehen uns jetzt auch mal schön aufwärmen, ja. würde ich sagen. Wir gehen uns auf jeden Im Fall Auto. aufwärmen. Äh, Basti hat noch ein bisschen zu tun. Er muss gleich noch ein äh, Tutorial für euch aufnehmen, für die Leute, die äh, Patreon-Mitglieder <lacht> sind. Also das könnt ihr auf jeden Fall dann auch auschecken. Ähm, den Link dazu findet ihr natürlich dann in, jeweils in der Patreon-Seite. Und ansonsten nochmal die Erinnerung, Gewinnspiel gibt es auch. Da kann man im Wert von 140 Euro sowohl einen Webinar-Platz und auch ein Buch von Basti gewinnen. Und das Ganze kostet in der Mitgliedschaft 9 Euro im Monat, also da gibt es auf jeden Fall sehr viel Mehrwert für euch. Würde uns freuen, wenn ihr uns da unterstützt, ansonsten danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ihr könnt wie immer einen Daumen nach oben geben. Warte, ihr könnt ja, durchschalten die, danke, oder, du so jetzt? oder uns. <lacht> Euch auch, euch auch. <lacht> äh, ihr könnt wie immer einen Daumen nach oben geben, ihr könnt äh, gerne unten in die Kommentare posten, wen ihr weiterhin auch in diesem Podcast sehen wollt als nächsten Gast. Ihr könnt ähm, bei Kanal Spotify, abonnieren? nein, nein, Moment, ich bin Ach noch so, nicht fertig. Okay. Ihr könnt bei Spotify und ihr könnt bei Apple iTunes äh, bzw. bei Apple Podcast könnt ihr das Ganze natürlich auch audiomäßig verfolgen, wenn ihr äh, da Bock drauf habt. Und äh, ihr könnt uns da auch folgen und eine Bewertung hinterlassen und alles Mögliche. Ihr könnt uns überall supporten, wo ihr wollt. Überall. Ach ja, und <lacht> ihr könnt uns auf YouTube supporten, indem ihr Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Sehr gut. Sehr gut. Ach, Mann, du bist einfach der absolute YouTube-Profi. <lacht> so Unfassbar. Bis also bald. Leute, bis zur nächsten, nächsten Ciao, Folge. Ciao. Ciao. Das ist ganz schön Bin fallisch, ich. ne? <lacht> also ich, ich mag, ich mag die Form. <lacht> Das ist okay, also, Lerona. Magst du dich bitte zwei Meter wegsetzen? In die Ellbogenbeuge so. husten, bitte. Okay, ich fang nochmal an. <lacht> <lacht> also wir können loslegen. Hypnostic Outtake, für Linken. Warte. Hups, Hupsi. Uh -huh. Pain. hey. <lacht>